Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 371. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und dann äh, war Stille, weil die anderen sind <lacht> unterwegs. Ja. Marvin ist schon in London, Basti ist meines Wissens nach auf dem Weg und Frau Alex hat äh, einen äh, Federballtermin. Ja, und dann sind wir die beiden, die jetzt hier so in Waldorf- und Stettler-Manier über die Eintracht reden. Der letzte Rest ist übrig, ja. Nein, wir, geben, wir werden uns Mühe geben, äh, auch die Themen so ein bisschen zu behandeln, aber äh, wie gesagt, den anderen auf jeden Fall viel Spaß in London ja. und äh, kommen wir auf jeden Fall aber ja auch noch dazu. Da kommen wir noch zu und äh, wir haben dann auch einen kleinen London-Calling-Teil, äh, äh, lasst euch überraschen bisschen überraschend war auch das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg. Wir hatten ein bisschen Veränderung in der Startelf-Durm auf rechts. hatten wir ja letzte Woche noch so ein bisschen drüber gesprochen und haben eigentlich alle irgendwie da Costa gesehen. Und ganz kurzfristig Felix Wiedwald im Tor, weil Renault hat schnuppe gehabt. Und Infekt, ja. Genau. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, weiß ich nicht, <lacht> Nächster Torwartwechsel irgendwie nicht so geil. Okay. Definitiv, bin ich immer voll bei dir. Wir haben es ja äh, erst erfahren. Wir waren schon auf dem Weg äh, ins Stadion und äh, ja ungefähr ja eine Stunde vorher dann immer die. Äh, Ausstellung bekannt gegeben wird, haben wir auch erstmal gedacht, okay, hier scheint irgendwie ein Fehler drin zu sein, haben das auch erst gar nicht mitbekommen, dass ähm, Renault einen Infekt hat ja. und haben noch, ge, haben noch gewitzelt gehabt, Na, da hat wieder jemand äh, mal schön die Datenbank äh, ver, vertauscht, die, die Namen der Spieler ver, verwurstelt. Nein, war tatsächlich dann so. Ähm, ist natürlich, wie du sagst, in dem Konstrukt, was jetzt eh so ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen unruhig war, war das natürlich jetzt nicht unbedingt die optimale Situation und ja, wir kommen ja gleich noch zum Spiel. Äh, war natürlich am Ende auch echt eine miese Nummer. Also ja, nicht, das muss man so auch drauf. noch ähm, der Vollständigkeit halber sagen, das habe ich gerade eben total ähm, verschwiegen. Soweit ist er schon auf meinem Aufmerksamkeitsradar. Gasinovic in der Startelf als Ersatz für Kamada auf dessen Position. Ja, und in der Abwehr, wie zu erwarten oder wie klar für die nächsten Wochen, ohne einen David Abraham. Ja, und ganz ehrlich, ich habe von Anfang an mich schwer getan, als Zuschauer in diese Partie zu kommen und ich hatte das Gefühl, dass es der Mannschaft auch sehr, sehr ähnlich ging. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen schon immer so ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, ich der Meinung bin, dass so ein bisschen diese, diese Anzündthematik von außen fehlt. Da hatten wir ja immer so ein bisschen drüber diskutiert, ob das so von innen, von außen, ja. wie auch immer ist, aber irgendwie war das schwierig, da reinzukommen. Die Eintracht war bemüht und hatte auch ihre Chancen. Ich erinnere mich noch daran, dass Kostic da ein Ding hatte am Anfang und ähm, Garcinovic auch irgendwie die eine oder andere Chance. Aber so ganz richtig in so einen Fluss reingekommen ist die Mannschaft nicht. Nein. Bin ich, bin ich voll bei dir. Es war wirklich äh, schwierig. Auch im Stadion äh, hast du gemerkt, ah, das war sehr lastig auf die Kostic-Seite. Äh, hast gemerkt, so über rechts, da kam halt gar nichts, gar nichts, gar nichts. Die Seite war richtig, äh, Ja, ich nenne es jetzt mal, zumindest auch schon in der ersten Halbzeit, wo du gedacht hast, wow, äh, regelrecht verweist und wenn du natürlich dann, diese Option kostet natürlich immer einer, der immer noch ackert und gut Gas gibt und alles. Kannst du aber natürlich auch relativ leicht dann verteidigen. Das hat. Äh das haben sie ja auch gemacht. Also ich meine, das, das, ja. dass, dass über die rechte Seite nichts ging, lag ja jetzt nicht in erster Linie daran, dass Wolfsburg da so gut verteidigt hat. Gefühlt ja. gab es Zeiten, da war auf der rechten Seite vom Spielfeld nicht mal irgendwie ein Wolfsburg-Spieler. Da ist Durm da alleine rumgelaufen und war halt trotzdem das, ja. irgendwie so gefährlich wie, äh, wie ein stumpfer Löffel. Ähm, und Kostic haben sie halt einfach konsequent irgendwie gedeckt. Ich meine, er ist trotzdem noch dazu gekommen, irgendwie tonnenweise Flanken zu schlagen, da kommen wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber am Ende so richtig mal die Idee, die ja vielleicht mal da war, so in den Strafraum von der Seite rein, das haben sie halt konsequent irgendwie abgeblockt. Und damit war halt eigentlich auch unser Offensivspiel tot. Ja, als einzige Variante natürlich auch wirklich leicht zu verteidigen. Es ist immer so blöd gesagt, aber wenn du weißt, äh, es kommt immer wieder das Gleiche. Die, die Standards ist jetzt äh, auch, du hast ja schon das Thema angesprochen, also die ah. Blanken, es war halt auch alles so halbes halbgares Gemüse. Das ist natürlich dann immer, wow, ne, das, das hängt einen dann schon zum Hals raus, wenn du dann denkst, oh, jetzt wieder ein Eck Eckball. Ich glaube, wir hatten elf oder zwölf Eckbälle ähm, und haben ja wirklich gar nichts draus gemacht. Also wenn, es ist wirklich schade, dass ist da… da was hier? Ja, Ja, wenn die Seite von unseren Freunden vom Kicker hier mal ein bisschen besser laden würde. Wir hatten zwölf Ecken, Wolfsburg hatte eine. Das ist ja schon, das sagt ja schon sehr, sehr viel. Wir hatten auch mehr Ballbesitz, glaube ich. Und wir hatten äh, 69% Ballbesitz, wir hatten eine Zweikampfquote von 52%, wir hatten eine Passquote von 80%. Wir haben wenn du dann siehst, dass du nichts draus gemacht hast. Vorschüsse ja. abgegeben. Und wir hatten exakt null Tore. Ja, das, null. das ist klar, aber auch keine zwingenden Torchancen oder wenige, sagen wir es wenige. Ja, also es wenige. war ein paar dabei. Also das Ding von, von Dost, wo er dann so ganz knapp zwei Zentimeter im Abseits stand, was auch mal gut rausgespielt war. Also, da haben wir den Weg mal gemacht durch das Mittelfeld, durch die Abwehr haben wir mal einen geilen Spielzug irgendwie gemacht, die Spieler haben sich freigelaufen, die konnten sich von den Abwehrspielern lösen, dann steht er halt blöd da im Abseits, sonst sieht die Bude halt irgendwie total anders aus, ja? Ja, ja Aber klar, da haben wir halt nichts draus gemacht, wir waren halt tatsächlich total unkreativ. Und das Schlimmste ist ja, René, was wir hier jetzt noch gar nicht angesprochen haben, äh, natürlich die Situation, du hast dann dieses blöde Tor bekommen, war natürlich ja, ich sag mal, es stand Weichhorst oder Weghorst oder wie auch immer man ihn ausspricht, sehr gut, sehr, sehr ja, im Endeffekt unhaltbar. Er stand nicht na gut, er hat das halt clever gemacht, der, ich glaube, das war Tisserand, der sogar den Ball gespielt hat, der chippt den Ball in den Strafraum und Weichhorst, ich nenne ihn jetzt einfach Weghorst, egal ob das so ausgesprochen wird, der ist halt schon clever, der schiebt sich da zwischen einem Hasebe und einem ein Dicker war es, glaube ich, Ja. durch, weil er halt ganz genau weiß, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich komme durch und stehe allein vor Wiedwald oder einer von den beiden stellt mir den Fuß in den Weg und das musst du bei dem Kerl, der ist ja 1,97 Meter groß und hat wahrscheinlich irgendwie gefühlt 300 Kilo Kampfgewicht, Den musst das du schon ganz richtig. ordentlich den Fuß da irgendwie hinstellen und dann kriegt er einen Elfmeter. Also der wusste ja, ja. ganz genau in der Situation, egal was passiert, der Ball ist drin. Entweder mache ich ihn jetzt hier rein oder ich kriege hier gleich einen Elfmeter, weil mich einer von den Beinen holt. Das hat er extrem clever gemacht. Die beiden wussten ganz genau, sie können da jetzt nicht hingehen. En Wiedwald bleibt auf der Linie. Und ich meine, der erwischt das Ding ja nicht mal richtig. Der lässt das Ding über die Stirn gleiten. Aber da bist du halt in dem Moment auch, mein Wiedwald geht in die Ecke und geht halt in die falsche Ecke, weil er halt er muss sich für irgendeine Ecke entscheiden und er entscheidet ja, nicht. Ja, da, da hat Wiedwald überhaupt keine Schuld, sehe ich genauso. Nee, ja. kann er nichts, kann er nichts machen, ja. Der, der Ball, dieser Pass darf da nicht hinkommen und diese Aktion hatten wir ja vorher schon mal, dass dann auch, ich weiß nicht mehr, ob es Wiehhorst war oder ob es dann tatsächlich äh, Ciceron sogar war, der da durchkommt, wo es dann noch irgendwie glücklich ausgeht, aber die gleiche Situation hatten wir fünf Minuten vorher schon mal. Da darf dieser Pass nicht gespielt werden. Ja. Ja, da hast du völlig recht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich gewesen. Ich muss auch sagen, war sicherlich nicht hundertprozentig so gewollt von Wolfsburg, hat natürlich uns so ein bisschen das Genick gebrochen in der Situation. Ja. Dann hast du gedacht, ah, okay... Ähm, bist eh schon nicht so richtig im Spiel. 19. Minute, ah, dann so ein Misstor. Naja, drückst du ein bisschen, ging aber auch nicht wirklich viel davon. Dann hast du diese Chance und hast gedacht, wow, super. 45 Minute plus eins, Nachspielzeit. Und dann macht Tessero diese dämliche Ellenbogenaktion, äh, ja. ich glaube gegen Paciencia, ja. fliegt mit Gelbrot runter. Habe ich gedacht, geil, jetzt zweite Halbzeit kommen. Das kannst du richtig, als an, wie du sagst, als Anzünder nehmen. Jetzt kommen wir hoffentlich ein bisschen anders auf den Platz, spielen ein bisschen aggressiver, spielen ein bisschen mehr mehr Pressing, weil das hat ja alles gefehlt auch in der ersten Halbzeit, so dieses, dieses müde, müde Kicken und da habe ich auch gehofft, dass die Außen ein bisschen mehr ins Spiel kommen, dass man gescheiter Wechsel kommt und äh, Pustekuchen. Ne? Es war ja eher so, dass Wolfsburg auch so richtig, die waren so richtig geil drauf, dann das Spiel doch noch fertig zu machen mit zehn Leuten, die Eintracht so, äh, ja, im Endeffekt dann schon auch teilweise, nicht zu dominieren, aber durch ihre Messer, durch ihre, wie nennt man das, Messerstich ist der falsche Ausdruck, durch diese, durch diese Nadelstiche Nadelstich, ist ja. der richtige, danke, danke. Ja. Ähm, da ist im Endeffekt haben die uns ja wirklich wehgetan und ja, wie gesagt, auch das zweite Tor, eine super blöde Situation, äh, Jetzt muss man sagen, ja, natürlich hat an der Stelle Wiedwald krass gepatzt. Auf der anderen Seite, Leute, reißt dem doch nicht den Kopf runter. Der hat, ewig, hat glaube ich, zwei Jahre keine Bundesliga mehr gespielt. Äh, hat im Endeffekt im Training, ist immer wieder nach hinten gesetzt worden, hat er auch viel Scheiße gefressen, hat ansonsten teilweise auch echt ein ordentliches Spiel gemacht. Da waren noch ja ein paar, paar Dinger dabei, die er genau. ganz ordentlich da irgendwie rausgefischt hat. Da war ja der eine Freistoß, wo er das Ding dann da irgendwie äh, wegschiebt und auch so die ein oder andere Torschuss. Also 1 gegen 1 Situation auch, wo man ja. gedacht hat, oh, hat er gut gehalten, sehr gut und äh, ja, ja. ist halt Pech, ist blöd, ist auf jeden Fall, geht zu 100 Prozent, weil Leute sagen, ja, da hat er eine große Teilschuld, also Leute, bitte, was soll hinter machen, der spielt den Pass normal nach hinten, das war ja. überhaupt nichts in Bedrängnis, nee. auf der anderen Seite, äh, äh, ja, Wiedwald trifft den Ball nicht richtig, das Ding ist drin, ähm, er hat sich noch hingeschmissen, er hat, der, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der, Viktor der das Tor gemacht hat von Wolfsburg, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau. aber Joa ähm, Victor. Joa Victor. Wow, Victor. genau, das war, glaube ich, auch sein erstes Bundesliga-Tor. Und da siehst du natürlich, macht er auch eiskalt, hat das Ding gut abgezockt und dann steht es halt 2-0 und dann war uns doch eigentlich allen klar, dass da nicht mehr viel gehen wird. Ja, also ich muss dazu sagen, als Tisserand da in der 45. Minute den Fernandes gemacht hat, dachte ich so, im ersten, im ersten Moment war mein Reflex ähnlich wie du. Sag ich so, geil, einer weniger, jetzt sichere Kiste, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, mein Wettschein ist gesichert, das Ding läuft <lacht> durch. Ja. Da habe ich mal fünf Minuten drüber nachgedacht und denke so, scheiße, das ist ein ernsthaftes Problem für uns, weil Wolfsburg führt 1-0 und was die machen werden ist, die parken jetzt hinten den Bus, die wechseln jetzt defensiv ein, die spielen jetzt ab sofort mit irgendwie einer Fünfer- oder Sechserkette und so unkreativ, wie wir in der ersten Halbzeit waren, passiert da in der zweiten Halbzeit nichts. Adi jetzt nicht ganz recht mit, Wolfsburg hat dann noch, wie du schon sagst, ein bisschen mehr das Spiel gemacht. Die waren halt schon irgendwie galliger an dem Tag als wir. Aber, Aber die stimme, ist ja halt, Spiel schon gemacht auch, haben sie ja eigentlich nicht mit, nee, haben sondern Sie, nicht, sie, haben, im sie Endeffekt haben sie schon total ausgenutzt, genau, genau, genau. Ja, so. ja. Sie waren halt in den Kontern und in den Chancen, die sie kreiert haben, da waren sie halt besser drauf als wir. Uns ja, vorher gegen, dir, ja. gegen elf Leute, wo vielleicht Räume da waren, nichts eingefallen, und uns es gegen zehn Leute, wo nicht mal irgendwie eine Mausplatz hatte noch viel weniger eingefallen. Ja. Auch wenn wir dann nachher, ja, wir haben ja dann auch durchaus offensiv gewechselt, Kamada kam ja dann auch rein für den Rode, wobei ich nicht glaube, dass das 100% einfach nur auf Basis ähm, der Variante war, wir brauchen irgendwie dann weiteren Kreativen, sondern das auch ein Stück weit bedingt war dadurch, dass Rode ja irgendwie eine vors Knie gekriegt hat. Ah ja. Das war ja die Schrecksekunde in der ersten Hälfte, wo er ohne äh, Gegner Einwirkung diesen Schritt macht und dann da liegen bleibt. Da dachte ich so, super. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, er möchte sich bitte nicht verletzen. Jetzt haut er sich das Knie raus. Da habe ich ernsthaft Schiss gehabt, dass das Thema da jetzt dann durch ist für den Rest der Hinrunde. Ist ja toi, glücklicherweise. Toi toi, ist ja gemeldet, nicht. Dass es genau, genau, genau. Ja. Aber ja, das heißt, von daher war der Wechsel mit Sicherheit auch so ein bisschen äh, doppelt geschuldet. Zum einen eine Offensivkraft da noch reinbringen, aber zum anderen auch, um Rode da so ein bisschen zu schützen. Aber auch das hat uns nicht wirklich viel gebracht. Also auch Kamada konnte jetzt kreativ, fand ich, in dem Spiel nicht irgendwie was reizen, äh, reißen. Das reißen, ja. Zumal ich auch ganz ehrlich nicht verstehe. Also ich mag Paciencia ja sehr und ich mag auch Dost und ich denke, dass das auch extrem geile Spieler sind. Aber muss so ein Stürmer nicht irgendwie da vorne stehen, um Tore zu schießen und nicht irgendwo sonst auf dem Feld rumlaufen? Ähm um, ja, bin ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Das große Problem, was ich zumindest, wie gesagt, immer Perspektive hinter dem Tor verfälscht das auch alles. Ich habe äh, zwar ein paar Nachberichte auch geschaut, aber im Großen und Ganzen fand ich, was man zumindest aus dem laufenden Spiel erkennen konnte, war die Lücken in den Reihen waren einfach viel zu groß und mhm. so war zwar auch diese Du hast ja vorhin ja die Statistiken schon erzählt mit, was weiß ich, 80 Prozent Passquote und so weiter. Es war aber ganz viel Querschieberei auch. so, so Ja, diese, ja klar, weil du nicht durchkommst. Ne, das, das ist aber ja fürchterlich eigentlich. Und da finde ich eigentlich diesen Wechsel... Mit, ah, okay, Kamada kommt, habe ich erst gedacht, was, was ist hier, was soll da passieren? Soll da die Lücke zwischen So, Garsinovic, Paciencia und Dost, soll da ein bisschen äh, agiert werden? Dann natürlich auch die Situation mit, oh, Rode, hoffentlich ist er nicht stärker verletzt, etc. Ging viel durch den Kopf, haben wir noch gedacht, hm, mal schauen, aber du hast auch diese, diese Lücken, hast du überhaupt nicht hinbekommen zu schließen, sondern diese Automatismen haben so ein bisschen gefehlt. Es war immer ein bisschen zu viel Abstand, dann konnte der Gegner relativ leicht reinlaufen war natürlich dann im Endeffekt, dass sich der Gegner eher, oder der Gegner sag ich schon, der Gegner konnte sich gut positionieren und die Eintracht hat in der Situation dann eher den Ball abgebrochen und quer gespielt und das ging mir total auf den Sack und noch schlimmer war im Endeffekt dann der Wechsel, den ich wirklich nicht nachvollziehen konnte, ich habe verstanden, dass wir über die rechte Seite mehr bringen wollten oder mussten, ein Durm war für mich ein Totalausfall an dem Tag, ja. ähm, Dicker hat ein ordentliches Spiel gemacht bis zu dem Punkt, auch nichts Dolles. das haben sie Ganze, ganze Mannschaftsleistung, war jetzt nichts Überragendes, aber äh, solide, dann wechselt man da Costa für ein Dicker. Dann rückst du mit Durm so ein bisschen rein auf der Seite. Wir haben schon drüber äh, auch so mal, ähm, wir hatten mit Marvin kurz drüber gesprochen, er sagt, ja okay, vielleicht äh, einfach damit du weiterhin diese Rechtslastigkeit, Durm eben dann auf der Seite auch, der vielleicht ein bisschen stärker ist als jetzt ein Dicker, der dann eben äh, rausrotiert ist und so weiter. Mag ja alles sein. Für mich war das aber wirklich ein Wechsel, wo, wo ich gesehen habe, es ist einfach verpufft. Es ist, ist gar nichts passiert. Und ein Durm war meiner Meinung nach nach dem Wechsel noch schlechter als davor. Und wie gesagt, also... war nach dem Wechsel? Nach dem Wechsel von da Costa für, äh, für Endicker Sollte so, ja eigentlich dafür sorgen, dass ein Durm mit, äh, äh, mit Costa auf der rechten Seite richtig Dampf machen kann. So habe ich es zumindest verstanden. Hätte ja zumindest irgendwie Sinn gemacht, ja. Aber hat nicht und funktioniert. Also, das äh, hat überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ich habe ja. mir gerade eben nochmal die beiden Spieler im Direktvergleich angeguckt. Ähm, da Costa ist auch in den 30 Minuten, die er hatte, nur knappe 3,8 Kilometer gelaufen. Also das ist halt auch bezogen auf so ein Spiel, ist es halt nichts. Er war halt auch viel hinten. Der ist halt nicht viel mit nach vorne gegangen. Kannst du halt auch schlecht dann irgendwie machen, weil sonst ist er ja hinten total higher und feier. Ja. ja, aber Durm ist ja dafür zurückgerückt. Durm ist ja für da kostet wenn ist es halt, ist die ja stimmt aber dann ist die Laufleistung ja noch viel weniger zu verkehren, <lacht> weil dann hätte ja, er ja es genau. recht eigentlich in der Zeit da irgendwie rumradeln müssen wie gesagt, ich habe es ja. auch nicht verstanden. Ich fand, das hat dem System überhaupt nicht geholfen. Ist ein bisschen schade, weil wir eigentlich ja, wir haben dir immer gesagt, ach, die rechte Seite haben wir ja jetzt, oh Gott, wir Armen, wir haben da die Qual der Wahl, spielt da Costa, spielt Durm oder spielt ein Schändler oder wer? wen lassen wir denn nun rechts spielen? Wo Jetzt, finde ich, sieht man, äh, wenn alle nicht hundertprozentig fit sind und ich finde, Costa hat so ein, so ein Tief, ein, ein Durm kommt auch noch überhaupt nicht an seine Form, die er irgendwann mal hatte, zumindest dran und ein Schändler scheint auch dann noch keine Option zu sein. Das ist schon... Das ist schon echt, äh, nach ich sag mal, drei Leute zu haben und keiner davon ist so wirklich mein mein Traumspieler momentan auf der Seite, ist natürlich super schade. Ja. Und es, bei so einem Spiel, damit ist natürlich dann die ganze, ganze Angelegenheit noch schwieriger, wenn du dann äh, auch, wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen, sehr linkslastig spielst, weil eben Kostic irgendwie noch performt. Auf der rechten Seite über Durm kommt gar nichts. Dann ähm, das Mittelfeld, die, die Räume sind zu, zu weit. ein Gasinovic war auch nicht wirklich im Spiel. Ein Dost, hm, ein Paciencia ja immer stets bemüht, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, René. Du hast gesagt, äh, sollte ein Stürmer nicht eigentlich eher vor im Strafraum rumlungern und Mann, nein, ja. Äh, ich denke, das ist auf jeden Fall äh, eher das, was ein Dost und ein, und ein Paciencia ja auf jeden Fall machen sollten. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn die Räume und wenn die Pässe irgendwie abgerissen sind und keine Kreativität drin ist, ist es, denke ich, ein probates Mittel auch zu sagen, okay, wir, wir rücken mal ein bisschen ab von dieser Statik des Systems, rücken ein bisschen zurück, ähm, holen uns die Bälle mal selbst. Ja, ist natürlich Also mir ging es jetzt weniger um die Statik und ich finde es auch gut, dass die beiden mit zurückarbeiten und so weiter, aber mir ging es jetzt einfach um die Gefährlichkeit, die die beiden an dem Tag ausgestrahlt haben. Wir haben 17 Mal auf das Tor geschossen. Weißt du, wie viele Tor Torschüsse davon auf Paciencia entfallen? Vielleicht einer? Zwei. zwei. Dost hat auch zwei. Okay. Ein Hinterecker, der Innenverteidiger ist, hat alleine viermal aufs Tor geschossen. Wenn der Innenverteidiger genauso viele Torschüsse hat wie deine beiden Spitzen zusammen, dann läuft da irgendwas fucking schief. Okay, ja, da belagt das vielleicht auch dran an den Standards, äh, dass die mitgezählt wurden. Das, Wenn kann du, dass die über durchaus, Hinderecke... das kann durchaus sein, aber trotzdem würde ich bei 17 Torschüssen erwarten, dass da mehr auch von den Schülern kommt. Die waren ja auch total ungefährlich an dem Tag nicht voll war, ja. die René. Stimmt also schon, dieser lange Hafer ist halt wieder so dieses, wir haben es halt auch von vornherein nicht probiert, mal durch die Mitte zu spielen, weil Wolfsburg da dicht gemacht hat und dann war halt wieder das Mittel, lange Bälle auf die außen und von der Seite rein und hoffen, dass da irgendwie einer steht, der den Ball abnimmt. Ja. Und dann ist es halt auch wieder schwierig, wenn dann ein, ein Dost oder ein, Sil ein Silva oder ein Paciencia dann erstmal irgendwie noch im Vollsprint von der Mittellinie da irgendwie mitwissen, weil im Zweifelsfall ist der Ball schneller auf den Außen als der Stürmer in der Mitte. Da ist was da, ja. Da ja. Ist was dran. also es war halt alles in allem ein gebrauchter Tag. Ähm, ja. Basti hatte bei, ich glaube es war ich weiß nicht, ob es Fußball 2000 oder 93 äh, war, eins von beiden. Ähm, die These aufgestellt, ich glaube es war bei 3,90, dass das so ein bisschen die späte Rache jetzt dafür ist, dass die Saison für uns so früh mit den Pflichtspielen angefangen hat. Ich würde diese These aufnehmen und noch erweitern und sagen, hinzu kommt noch, dass die Spieler sich permanent auf ein anderes Setting einstellen müssen, weil nach zweimal sechs Wochen Länderspielpause war, ja sie bleiben im Spielrhythmus drin, aber es ist halt ein komplett anderes Setting und diese beiden Faktoren zusammen, lange Saison mit vielen Pflichtspielen, plus diese in verhältnismäßig kurzen Abständen zweimal Länderspielpausen wo du aus dem Rhythmus kommst, brechen uns jetzt gerade so ein bisschen das Genick. Ja, ja, ich weiß genau, was ihr beide meint. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, äh, die das zu akzeptieren, dass es wirklich daran liegt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein ein Taktikproblem ist. Es ist nicht nur dieses... Ja, bin ich, äh, da würde ich mitgehen. Der, ne? Also es ist, es ist ja sowas, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn du natürlich nur über eine Seite spielst und ein Spieler performt oder eine Mannschaftsseite funktioniert, die andere funktioniert nicht, ist es unglaublich leicht zu verteidigen. Ja. Wenn du mit langem Hafer, äh, vorne stehen zwei Stürmer drin, Brauchst du eigentlich nur einigermaßen gute Innenverteidiger, wenn die Bälle nicht auch mal flach reingespielt werden oder eine schöne Kombination, kommt da gar nichts an, wird alles weggeköpft, die zwei Stürmer stehen da wie dick und doof und machen gar nichts. Das ist auch schwierig. Gasinovic sowieso ein Problemkind in meinen Augen, was wir ja schon lange wissen. In so einem Spiel, super wichtiges Spiel, meiner Meinung nach zumindest, äh, wir haben ja drüber gesprochen gehabt, oh, Richtungsweisen eventuell schon mal zur Einstimmung auf Arsenal und so weiter, ging natürlich jetzt mega in die Hose. Ja. Ähm, das ist natürlich super ärgerlich. Und wenn du dann natürlich auch die mit dieser Verunsicherung da reinkommst und stellst dann auch noch einen Garcinovic hin, der sowieso meiner Meinung nach so ein bisschen unglücklich in dieser ganzen Saison und ja, er war verletzt und so weiter, aber er hat natürlich da auch echt... Äh, jetzt nicht unbedingt das, das äh, Feuerwerk wieder abzünden können, ist natürlich super schwierig. Das heißt, auf der Position finde ich, ist wieder, ist wieder so eine Problemsituation, die wir uns selbst geschaffen haben, weil wir nicht frühzeitig da nachgebessert haben. Mit Kamada, ja, er kann da spielen, ja, er macht das auch ganz ordentlich. Gasinovic, ja, er kann da spielen, er macht das auch ganz ordentlich, aber so wirklich den Kreativspieler, der im Endeffekt vielleicht mit eigenen Torraumszenen dann auch mal ein Tor macht. Ein Kamada hat ja immer mal seine, seine Abschlüsse, aber so wirklich kommt nichts bei rum. Ein Kasinovic läuft sich dann eher nochmal fest oder spielt dann wieder einen ja, Scheißpass. Trifft, trifft halt dann zu oft die falschen Entscheidungen, da haben wir ja genau. auch schon das Öfteren drüber gesprochen. Das nervt halt. Das sind, sind Sachen, die aber, finde ich, nichts damit zu tun haben, dass die Saison ist viel zu lang und äh, ja. wir haben eine Länderspielpause und wir sind hier rausrotiert und so weiter, sondern es ist einfach, das sind Systemprobleme, die wir einfach gucken müssen, kann man die anders besetzen? Das ist eine Sache, die der Trainer sehen muss. Äh, ich finde es auch super schade, dass Toro schon wieder so ein bisschen, hm, ja... Toro ist zwar da, aber Toro äh, spielt nicht, auch wenn hier im Endeffekt im Mittelfeld sozusagen gar nichts geht. Und So ja auch ein richtiges Scheißspiel äh, abgeliefert hat am, äh, am Sonntag. Äh. Ja, nee, am Samstag. Samstag, Samstag. ja. Samstag. Ähm, ganz ungewohnt, dass man mal wieder Samstag gespielt haben. Aber äh, gut, ja, äh, dann, wir können darauf hoffen, dass ein Touré wiederkommt, äh, obwohl die Innenverteidigung mir gar nicht so schlecht gefallen hat, ich glaube, die Innenverteidigung war jetzt nicht, nicht unbedingt das Problem. Also das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Mein Problem war halt wirklich, jetzt bezogen auf das eine Spiel, das System, dass ja. Wolfsburg es zu einfach mit uns hatte, uns da. Aus dem, aus dem Spiel rauszunehmen, weil sie ganz genau wussten, wie der Spielaufbau ist. Genau. genau. Und dass unser Mittelfeld an der Stelle, die ich ja als diejenigen ansehen würde, die im Zweifelsfall dann eben einen Alternativweg finden, da zu unkreativ ist. Ja. Wir haben, genau, wir haben keine genau Alternative. So, ja. Wenn wir so weiterspielen für den Rest der Hinrunde, ähm, Wolfsburg hat es jetzt einmal vorgemacht, gut, da sind dann vielleicht auch so ein paar Mannschaften dabei, die jetzt nicht unbedingt so 100% in die Kategorie Fallobs gehören, aber wo auch einfach die spielerische Klasse vielleicht ein bisschen unten, weiter unten ist, da hast du dann noch individuell irgendwie deine Möglichkeiten, aber das wird auf lange Sicht gesehen, wenn wir da nicht eine Alternative für finden und vielleicht auch dann tatsächlich im Winter nochmal auf der einen oder anderen Position jetzt irgendwie nachlegen, wird das extrem anstrengend. Ja, du bist sehr gut zusammengefasst. Auf jeden Fall genauso sehe ich das auch. Es ist halt ein Problem, dass wir auch, ich finde das ja toll, wenn du ein System hast, was funktioniert, die Leute sind eingespielt, die Leute ähm, äh, schaffen es da regelmäßig auch ihre Leistung zu bringen. Ich sehe nur im Moment, leider keine Reaktion auf die Situation, wenn sich der Gegner eingestellt hat, auf genau das, was du seit Wochen spielst. Und wenn du dann noch das Personal auf den Positionen eventuell mal nicht in der Güte hast, die du da benötigst, das ist natürlich dann super schwierig. Und ich finde, um nochmal den Punkt von dir äh, da aufzugreifen, ist dann ja ganz schön, dass mal äh, ja, sozusagen dieses, diese Statik aufgebrochen wird, dann wird mal versucht, das ist zwar ganz nett, ist aber, finde ich, konnte ich auch kein, kein System von oben erkennen, dass da gesagt wurde, ihr macht das jetzt so, sondern es wurde ihnen eher Freiraum gegeben, was einerseits gut ist, andererseits heute in der Bundesliga, wenn du nicht nach einem, nach einem fixen Schema, Automatismen und, äh, ja, ich nenne es mal Laufwege, die aufeinander abgestimmt sind und danach funktionieren, um, um Großchancen zu äh, generieren, ist es, glaube ich, ganz schwierig. Da bräuchtest du schon wirklich Weltklasse-Spieler. Und da fehlt es ja dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei uns im Kader, ähm, wo du nicht erwarten kannst, dass jetzt hier die Spieler wirklich ja, dieses Niveau erreichen, das auf dem Platz sofort zu erkennen, wo ist hier eine Lücke und so weiter, sondern wir leben ja eigentlich davon, dass wir eine gut eingespielte Mannschaft haben mit gut eingespielten Automatismen und so weiter im Kollektiv funktionieren, früh angreifen, Druck ausüben, im, alles im Kollektiv eigentlich und da ist es ein bisschen schade, dass das im Moment nicht funktioniert. Ich will es auch nicht zu schwarz sehen, ähm, aber ich finde nicht einfach oder ich finde die Antwort viel zu viel zu naheliegend und viel zu unüberlegt zu sagen. Das liegt jetzt daran, weil die Mannschaft müde ist, weil sie viel zu viele Spiele Spieler hatte. Es liegt daran, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist, weil Länderspielpausen waren und so weiter. Das Problem haben doch alle und nur die Eintracht hat eigentlich ja das Problem schon vorher gehabt, die zwei Spiele vorher waren schon nicht perfekt gelaufen, perfekt. sind unglücklich ausgegangen müssen einfach das auch ein bisschen aus dem Kopf bekommen. Es ist ja, ich merke das ja selbst schon, wie ich mich hier ins, ins Delirium rede und denke, oh ja, Mist, was ein Scheiß und was für eine Kack-Saison. die Hinrunde ist jetzt schon gelaufen, weil nichts mehr nix mehr kommt. Jetzt können wir alle noch hoffen, dass nicht Wiedwald äh, da äh, der Sündenbock für die nächsten Spiele noch ist, dass ein Renault jetzt schnell zurückkommt und dass da vielleicht noch ein bisschen Feuer von der Seite kommt. Es ist, es ist, es nervt mich, dass ich mich selbst äh, ja, hier ist schon Erwische dabei, dass es einfach eine Mistsituation ist für uns, die einen runterzieht. Und da müssen wir einfach, ich denke, die Mannschaft merken, das sie alle, wir müssen da so ein bisschen den Knick rausbekommen aus diesem ganzen Mist und hoffentlich am nächsten Donnerstag, am kommenden Donnerstag, da zumindest die Wende bekommen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Aber wir kommen wahrscheinlich jetzt erst noch abschließend, noch ein paar Worte wahrscheinlich zum, zum Wolfsburg-Spiel, prinzipiell, aber ich nee. habe da keine Worte mehr zu. Es war ein Kackspiel ich will das so nicht nochmal sehen und es bin echt gefrustet von dem Ding, wie es die ganze Saison über noch nicht war. Und das macht uns ja, das hast du ja gerade eben schon angefangen ähm, klar zu machen, natürlich jetzt extrem schwer, weil wir haben jetzt ein, eine ganz fiese Nummer vor uns, Donnerstag 21 Uhr in London, Entscheidungsspiel um den Einzug in die K.O.-Phase <lacht> ohne Fans. Bei wahrscheinlich... <lacht> 10 Grad, englischem Wetter, Regen in so einem halbvollen Stadion und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die in Aubameyang ein Lacassette im Sturm hat, ein Pepe auf der rechten Außenbahn, ein Teruere, äh, Torera im Mittelfeld, ein David Lewis in der Abwehr. Das sind halt alles Namen, die sind ja so schon irgendwie drei Regalbretter oben uns drüber. <lacht> das ist ja. jetzt echt Kacke. Ja. Ja, also der Zeitpunkt ist einerseits total mies, weil äh, die Mannschaft wirklich so ein bisschen einen Durchhänger hat, auf der anderen Seite ist das doch das Geilste, was jetzt passieren kann, jetzt hast du die Chance gegen eine Mannschaft, genau du sagst das, die eigentlich von den Namen her, ach du Schande, Arsenal, war, haben, wir früher immer ja, haben wir ja bei der letzten Folge schon vor dem Spiel, vor dem ersten Spiel, Hinspiel gegen Arsenal, drüber gesprochen, früher hast du gesagt, ach Arsenal, äh, da hast du mal ein Testspiel, gehst da überhaupt hin, ach wie langweilig, ätzend, ne? kommen sie eh wieder nur mit der C-Mannschaft. Jetzt im direkten Duell um, ja, sehr viel. René, du musst mir überlegen, auch ja. für Arsenal geht es darum, die müssen eigentlich hier noch einen Punkt holen gegen uns. Auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir gewinnen, kann das wieder ein ganz anderer Ruck durch die Mannschaft. Wow, stell dir das vor, du gewinnst dieses Spiel, hast dann diese Motivation. Ich glaube, du spielst ja dann als nächstes Montags gegen Mainz. Ja, ne? super. Du redest, erst redest du von Motivation und dann sagst du die beiden bösen M-Worte, Montag und Mainz. <lacht> Lieber Dennis, ja, René, aber das ist doch genau das. Scheiß doch dann auf diese Montagsspiele, sondern dann machst du das weg. Bist hier äh, wieder voll im Soll, holst drei Punkte gegen äh, Arsenal, holst drei Punkte gegen Mainz und alle, alle Welt ist wieder glücklich. Die Rückkehrer kommen, Renault ist hoffentlich dann wieder fit. Äh, ja, also er scheint wie ja wieder fit zu sein. Also ein paar Rückkehrer haben wir ja jetzt für den Donnerstag. Renault ist ja wieder im, im Mannschaftstraining, scheint den Schnuppe überwunden zu haben. Abraham. Ist in der Euroleague äh, spielberechtigt. Danke an die DFB. Ähm, einziges Fragezeichen ist Rode, der ja gerade so ein bisschen Ausfallzeit hat wegen eben gesagtem Knie. Vorsichtsmaßnahme. Hat die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert. Wird wahrscheinlich nicht auflaufen. Und Arsenal steckt halt auch extrem weit hinter ihren wahrscheinlich eigens gesteckten Erwartungen. Zurück, die sind zwar Tabellenführer in der Euroleague, aber in der Premier League sind sie halt auch fernab von allem. Ja? Stehen da, glaube ich, aktuell auf Platz, lass mich nachgucken, wo ist denn hier die blöde Premier League? Glaube ich auf Platz 10, nee 8, äh, sind ganze, lass mich rechnen, 19 Punkte, ja. 19 Punkte hinter Liverpool als Tabellenführer. Gut, das kannst du sowieso nicht irgendwie rausrechnen. Haben aber auch auf Platz 4 Chelsea schon bereits 8 Punkte Rückstand. Also die sind momentan nicht mal auf einem internationalen Rang. Erstaunlicherweise nur noch Manchester United und Tottenham in der Liga schlechter als die beiden von den Großen. Ja, also, und die haben ja nur 2-2 ein... gegen Southampton gespielt. So, ein, so ne? Das musst ja auch immer dir mal auf der Zunge zergehen, dass sie sind Vorletzte oder Letzte, glaube ich, Southampton gewesen. Das ist das ist wirklich. Was, das nervt mich, dass du dass auch wieder diese, oder nicht du, sondern das generell so diese, ähm, ja, die sind, die sind schlagbar, Leute. Die sind einfach schlagbar. Das ist marisch hat es gezeigt, dass Punkte zu holen sind. Ja. Southampton Hemden hat es jetzt wieder gezeigt. Ich denke schon, dass wir da einfach schauen müssen, dass wir wieder Vollgas geben, dass wir wieder diese Aggression, diesen Spielwitz, diese, diese frühe ja das frühe Pressing wieder finden. Früh ins Spiel zu kommen, natürlich ist das schwer. Und du hast schon gesagt, René, wir spielen ohne Fans total zum Kotzen. Dann, äh, wie kriegst du diesen Anzünder hin? Was kannst du da machen? Ich bin auch etwas überfragt. Ich hoffe, Hütter findet da einen guten Weg oder besser gesagt die ganzen Verantwortlichen. Und vielleicht gibt es noch eine coole Aktion, irgendwas mit dem Fans. ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich eine schwierige Sache, dass du diesen Punkt, auf du musst den Fokus so sehr auf dieses Spiel jetzt, äh, jetzt drücken, weil das kann natürlich nochmal auch ein Negativtrend werden. Es kann aber auch die absolute Befreiung nach oben sein. Also das ist für mich wirklich eines der wichtigsten Spiele überhaupt in den nächsten Wochen und ja, dementsprechend hoffe ich mal, dass wir es positiv gestalten können für uns. Da ist auf jeden Fall genügend Motivation von außen da, weil es halt einfach jetzt äh, all or nothing ist, wie der Engländer sagt. Du brauchst jetzt der auch nichts vorzumachen, wenn du gegen Arsenal jetzt nicht, nicht die drei Punkte mitnimmst und Lüttich wird jetzt auch nicht mit irgendwie der C-Mannschaft da gegen Gemarisch auflaufen, dann brauchst du da halt eigentlich dir auch wenig Hoffnung zu machen. Also, das ist halt auch nur noch ein ganz kleiner Bruchteil. Das sollte auch jeder irgendwie im Kopf haben von den Spielern und wird da auch dementsprechend motiviert auf den Platz stehen. Davon gehe ich mal aus. Ja, okay. das muss, es muss, muss, muss, muss. muss. Also da gibt es wirklich keine Ausreden und es wäre es wäre halt schon wichtig gewesen, dass so ein Rode, finde ich es ja, dann schon bezeichnend für so ein Spiel, ein bisschen aggressiv, ein bisschen im, im Mittelfeld, Mittelfeld, muss man schon. Hm. Fernandes, mal schauen. Ne, was ja, was da, Fernandes äh, ist halt, um irgendwie dem Gegner auf den Füßen zu stehen, um da, um da einem einem Lacassette oder einem Obermeyang mal ordentlich vorher irgendwie den Schuder irgendwie wegzutreten, genau. dann kannst du den Fernandes halt schon irgendwie nehmen, aber du hast in den letzten Spielen einfach gesehen, wie gottverdammt wichtig ein Rode für unser Spielaufbau ist für den Antreiber im Mittelfeld und da ist es halt echt, echt bitter, wenn der fehlt. Aber schauen wir mal. Also ich sage mal so, äh, es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Wir müssen schauen. Der hast gesagt, der hat noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Das ist natürlich nicht, äh, nicht so Daher viel Daher ist die Wahrscheinlichkeit dann durchaus hoch. Wer uns heute hier so ein bisschen fehlt, ist auch der Antreiber hier aus dieser Runde, nämlich der Marvin. Der hat uns aber ein äh, Schnipselchen geschickt, eine Tonaufnahme live aus London, meine Damen und Herren. Das ist jetzt wahrscheinlich die einzige Situation, wo sie es mal erleben werden, dass die Redezeit von Marvin bei exakt drei Minuten enden wird. Das wird es nie wieder geben, aber <lacht> hören wir uns doch mal an, was Marvin zu sagen hat. Sehr gut. Gute Dienstag hier, ich melde mich aus London. Wir haben immer noch kein Ticket. Das sieht auch, wenn ich das äh, richtig sehe, ziemlich schwierig aus. Ich habe von einigen Fans jetzt mittlerweile gehört, dass sie äh, das eine oder andere Ticket doch ergattert haben, wie auch immer. Das würde ich ganz gerne wissen. Da bin ich mal gespannt, ob es da noch mal ein paar Rückmeldungen gibt. Denn die Restriktionen sind krass. Also selbst Chelsea-Fans, die ihr Ticket an Deutsche weitergeben, werden damit oder können damit bestraft werden, dass sie nicht Chelsea-Fans, Arsenal-Fans natürlich, können damit bestraft werden, dass sie ihre Mitgliedschaft gekündigt bekommen. Bei StubHub findet sich überhaupt nichts. Also das ist eine richtig krasse Nummer. Es gibt was, was man machen könnte als normaler Eintracht-Fan, könnte man theoretisch überlegen. Man sucht sich ähm, Tickets und zwar im Businessbereich, die kosten aber 350 Pfund. Das finde ich eine heftige Nummer. Deswegen stand jetzt Dienstagabend, sind wir noch zu keinem Ergebnis gekommen. Vielleicht gucken wir das Spiel auch wirklich in einem Pub, müssen wir mal gucken. Aber Wetter ist ein bisschen, ja, regnerisch aktuell. Ich laufe hier rum, wir gucken uns ein bisschen schön was an. Ähm, immerhin 11 Grad, nicht ganz so kalt. Was spielerisch am Donnerstag passieren wird, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben jetzt gesehen, dass mit aller Voraussicht nach zum Glück unser Torhüter äh, Renault wieder spielen kann. Ähm, nichts gegen Giedwald. ihr werdet ja sicherlich schon darüber gesprochen haben. War trotzdem ein bisschen unglücklich, aber das kann ja jedem mal passieren. Trotzdem bin ich froh, dass Renault wieder im Tor steht auf jeden Fall. Das ist eine wichtige Kiste. Zu Arsenal können wir so viel sagen, dass die in der Liga ja relativ suboptimal dastehen. Platz 8, haben schon ein paar Punkte geholt, aber weit aus weniger als ähm, eigentlich gedacht. Ich glaube, die sind alle nicht so wirklich zufrieden. Ähm, da brodeln sie auch immer noch so ein bisschen. Haben jetzt im letzten Spiel in der 96. Minute 2-2 gemacht. Wer hat das 2-2 gemacht? Genau, Lacassette, der schon davor das Tor geschossen hat. Lacazette ist also auf jeden Fall auch dieser Key Player, auf den wir ganz genau schauen müssen. Aber ich denke, uns sollte allen klar sein, dass am Donnerstag die Eintracht über sich hinaus wachsen muss, um irgendeine realistische Chance zu haben. Ich denke, ein 1 zu 1 oder ja, sind vielleicht sogar ein 2, 2 Unentschieden generell, würde der Eintracht gut zu Gesicht stehen. Auch wenn es traurig wäre, dass selbst dann nichts klar ist, ob sie überhaupt eine Chance hat, in die nächste Runde zu kommen. Aber ein Unentschieden wäre so das Mindestmaß schwierig genug auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass die Eintracht irgendwie über sich hinauswächst und vielleicht, vielleicht den Negativtrend der letzten Wochen ein bisschen stoppen kann. Auch das wäre ja typisch Eintracht, gegen Wolfsburg bitterlich schlecht verlieren und gegen Arsenal ein positives Ausrufezeichen setzen. Alles möglich bei diesem Verein. Ich bin gespannt, wie ihr es weiter analysiert, wie ihr die äh, offensiven der Frankfurter Eintracht bewertet, also was auch dahingehend überhaupt möglich ist. Und ansonsten hören wir uns ja nächste Woche wieder. Schöne Grüße aus London. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Marvin in äh, der Kurzfassung. Großartig. London Calling, genau. London Calling. 350 Pfund Business-Heat. Ich habe gerade eben mal äh, ganz schnell die Umrechenmaschine bemüht. Das sind roundabout 410 Euro. Das ist schon eine ja. stolze Ansage. Du hattest ja. das mit diesen Restriktionen vorhin auch angesprochen. Das ist natürlich schon eine krasse Ansage vom Verein, also von Arsenal und von den ganzen... Ich weiß nicht, ob das auch durch Behörden initiiert oder wie auch immer, kommt zu sagen, hey, wenn ihr hier die Karten an Frankfurt-Fans weitergebt, äh, dann kündigen wir euch die Mitgliedschaft. Das ist natürlich schon eine Ansage, die ist krass. So ist es ja, Mitgliedschaft wird entzogen und wird äh, sozusagen gesperrt. Es ist wohl auch so, dass sehr viel mehr Kontrollordner äh, eingesetzt wurden, wurden wohl noch etliche dazu geordert, um Doppel- oder Dreifachkontrollen sogar zu, durchzuführen. Das ist äh, uns ja teilweise noch bekannt aus der aus dem, äh, aus dem der Spielzeit in Rom, äh, aus der letzten Euroleague-Saison, äh, wo wir ja auch im Endeffekt dann durch drei Kontrollen sozusagen durchmussten und am Ende... Dann, äh, ja, nochmal geschaut wurde, ist der Name auch so ungefähr der, der auf dem Ticket steht. Ob das alles dann so stattgefunden hat, ist ja auch immer, äh, und ob das auch hier so stattfinden wird, ist immer die Frage. Ist, die Gefahr ist natürlich groß. Und ja, als Mitglied äh, von Arsenal ein Problem, als Frankfurt-Anhänger, es haben, Marvin sagt es ja schon, ich kenne auch einige, die schon Karten haben. Das ist. Äh, ja, ja, eine schwierige Situation. Die, die aber nicht reinkommen werden. Mir hat gerade eben auf Twitter ein Hörer geschrieben, dass ähm, ihnen ihre Tickets nicht zugestellt werden. Also sie hatten Tickets erworben und die werden ihnen jetzt aufgrund der deutschen Pässe nicht zugestellt im Vorhinein. Und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, gar nicht erst anzureisen. Immerhin kriegen sie die Kosten dafür erstattet. Das ist aber, glaube ich, auch mehr als... Äh, logisch in dem Fall, aber ja, da wird es den einen oder anderen geben, der trotz erworbenem Ticket entweder das Ticket vorher nicht ausgehändigt oder zugestellt bekommt jetzt oder halt eben, wenn dann die Kontrollen da so drastisch sind, ähm, da ausgewiesen wird wieder. Ja, ist krass. Also wie gesagt, es ist, äh, es wird tatsächlich hart durchgegriffen. Ist, ist ja natürlich immer die Frage. Ähm, Einerseits verständlich, dass da äh, ordentliche Kontrollen gemacht, sind. sonst wird es wahrscheinlich jeder so mal ein großes Stadion, wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte ausverkauft. Genug Karten wären wahrscheinlich da gewesen. Somit hätte sie gesagt, scheiß doch drauf, UEFA, wir äh, kommen trotzdem und äh, nehmen uns die Plätze sozusagen in der Arsenalkurve und machen uns da breit. Davor haben sie vielleicht ein bisschen Angst. Ähm, ja, ist natürlich für jeden Frankfurter wieder ein Schlag ins Gesicht. Die ganze ganze euroleague saison zieht sich das ja schon so ein bisschen durch. Die, über die Strafen haben wir ja letzte Woche und vorletzte Woche eh ausführlich darüber gesprochen, dass das alles ein bisschen, ein bisschen aus dem Ru äh, Ruder gelaufen ist. Auf der anderen Seite, jetzt heißt es ja, noch mal alles geben für die Mannschaft. Die Fans leider wahrscheinlich vor, vorm Stadion. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Public Viewing oder sowas. Aber Marvin sagt ja schon wahrscheinlich dann eher kleine Pubs in denen du gemeinschaftlich dann ein bisschen Fußball schaust, danach noch ein bisschen hoffentlich den ja, drei punkte erfolg gegen Arsenal in London dann feiern kannst. Aber es ist super nervig und ja, jetzt heißt darauf zu hoffen, dass du trotzdem irgendwie diese, diese Leistung auch ohne Fans im Stadion sofort zeigen kannst, die wir eigentlich von der Mannschaft erwarten. Nämlich Vollgas von der ersten Minute. Ja, ja ist ähm spannend, das Thema. Also ich überlege halt auch gerade, oder der Gedanke, der mir gerade eben kam, gerade wenn das Stadion nicht voll besetzt ist, du lässt dir ja als Verein ähm, da ja schon auch ordentlich Kohle entgehen. Ja, Ich meine, du hättest wahrscheinlich die Chance, da gibt es genügend Fans, die vor Ort sind, die ihren Flug gebucht haben, die vielleicht sogar ein Hotel haben, die vielleicht sogar bereit wären, diese 350 Euro für irgendwie ein business Seat oder auch so für eine Karte ähm, auszugeben, weil sie diesen dieses Event, dieses Erlebnis, hey, wir haben <lacht> eine Möglichkeit, hier was Großes wieder zu erreichen, auch einfach miterleben wollen. Also Event jetzt nicht im Sinne von ne, hier event fan charakter sondern weil es halt wirklich etwas ist, was du jetzt ja nicht irgendwie Live dabei im Endeffekt. Ja, ich genau. weiß, was du meinst, klar, logisch. Hm? Und du lässt dir ja als Verein da richtig Kohle entgehen. Und da stelle ich mir gerade eben die Frage wie sehr hat die UEFA denn bitte hier diese Vereine an den Eiern, damit die so was machen? <lacht> ist richtig, ja. Natürlich ähm, die, die Heimkarten sozusagen, die normalerweise die Eintracht hätte bekommen. Äh, das Kontingent muss die Eintracht ja, glaube ich, trotzdem kaufen. Das ist ja nicht, weil sie gesperrt sind, damit der andere Verein dann nicht auf den, auf den Kosten sitzen bleibt. Ähm, ja, das aber sonst sind die Karten halt, die halt jetzt über private Plattformen ich weiß, oder was, Ich weiß, was du meinst. Ja, ja klar, logisch. Also ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie viel gehen ins Emirates Stadion? 50.000 oder sowas? Eine, ähm, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie einen auf die Mütze kriege, weil ich Stadiongrößen äh, falsch in Erinnerung habe. Äh, Emirates Stadium London die allwissende Müllhalde Wikipedia-Baukosten 60.260 Zuschauer. Okay, gut, sogar nochmal 10.000 mehr. Das heißt, 5%-Regel heißt in dem Fall auf jeden Fall 3.000 wären 6.000, 5% werden dann knapp 3.130 oder irgendwie sowas. Und, und ja, also ich denke, dies, das ist das fixe Kontingent, was ja, ich bin mir aber da immer nicht sicher. Es das heißt immer, äh, nur ein Teil davon und nicht komplett muss vom anderen Verein getragen werden. Ich glaube aber schon, dass ah, da äh, aber trotzdem, schadensersatzmäßig... Ja, da wird ein bisschen was gezahlt werden. Trotzdem, diese Karten gehen ja dann nicht in den freien Verkauf, sondern die sind ja dann irgendwie genau. raus. Aber trotzdem kannst du davon ausgehen, dass ja dann keine... 55.000, 56.000 Arsenal-Fans da sein werden. Da Wir ist ja dann ja. trotzdem noch locker ja, ja. Platz für 5.000 bis irgendwas Tausend. Und das ist halt richtig Geld, was dem Verein, also Arsenal, dann da eben verloren geht. Hast du recht. Und, und da das sieht man, was für eine Kontrolle die UEFA hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also was da auch für jetzt reine Mutmaßungen äh, und äh, durch nichts belegt und persönliche Wahrnehmung. Aber was da an macht dann dahinter steckt, dass dann so ein Verein sich diese Einnahmen dann halt auch entgehen lässt. Ich meine, gut, jetzt reden wir ja auch noch von einem englischen Verein. Im Zweifelsfall kommt halt irgendwie der nächste Scheich um die Ecke und gleicht das halt irgendwie auch wieder aus. Und im Vergleich zu Fernsehgeldern ja. ist eh Peanuts und so weiter. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, es ist halt schon irgendwie, ich meine, diese Kontrollen kosten ja auch Geld. Und die werden ja nicht von der UEFA bezahlt, sondern das muss ja der Ausrichter bezahlen. Wobei der Ausrichter ist die UEFA in dem Fall. Also, ja weiß ich nicht aber ein bisschen was werden die da sicherlich auch irgendwie auf Ajax dann äh Ajax auf Arsenal dann ähm, abwiegen also ist halt schon pff, ja ist alles ein bisschen Nummer. skurril und du merkst ja auch wenn jetzt dass die mega Problemfans werden ne? wenn die jetzt wenn wir jetzt hier ständig durch irgendwelche Randale in Wirklichkeit das was hier ja immer wieder so übertrieben wird wenn jetzt wir wirklich dafür bekannt und berüchtigt werden dass wir über die Familienblöcke rennen, da alles kaputt machen, die Leute äh, reinweise sterben, wenn die Frankfurter ins Stadion kommen, da würde ich noch sagen, ja, klar, logisch, musst du unbedingt kontrollieren, oh Gott, sperrt diese Bestien, wie es damals ja auch schon hieß, aus, aber das ist so ein Schwachsinn, ne? Leute, wir da ist mal ein bisschen gezündelt worden. Da wurden mal im Endeffekt auf Provokationen mit einem Rückwurf von ein paar Stühlen reagiert. Meine Güte, oder Sitzschalen, oder wie auch immer. Also, man muss ja auch hier mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und das Schlimme ist ja, jetzt siehst du schon, wie weit das gekommen ist. Oh, jetzt hier, dass bloß keine Solidarität entsteht und irgendjemand seine Karte weitergibt. Du wirst aus, du kriegst die Mitgliedschaft entzogen, du wirst lebenslang gesperrt und was weiß ich. Also, Leute, übertreibt es doch nicht so wenn dann ein paar schlau waren, haben ihre Tickets verkauft, lasst sie doch machen. Die Frankfurter freuen sich. Im Endeffekt, ich erinnere mich an das Spiel in London damals, Chelsea, Halbfinale. Das war doch auch es war doch im Endeffekt, klar war es nervig im Stadion, da teilweise diese Untergruppierung, dass dich eh ständig hinsetzen musstest und dass du nicht im Endeffekt einen gescheiten Block dann nur für Frankfurter gemacht hast. Ja, war ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite, es war ein geiles Erlebnis und es hat richtig Spaß gemacht und nimmt den Leuten doch nicht diesen Spaß, den sie eh nur noch im begrenzten Maße haben, weil der Verein und die UEFA sowieso so komisch drauf sind und dementsprechend, ich bin einfach ein bisschen genervt und es tut ja. mir echt leid für Marvin und für Basti und wer auch immer jetzt da noch in, in London unterwegs ist, das ist natürlich super ärgerlich, auch ganz viele, ich habe auch mit vielen darüber gesprochen, die schon lange diesen Städtetrip dann mit, wir kommen schon Montag, Dienstag an, bleiben ein paar Tage, gehen ins Stadion, fahren dann wieder nach Hause, dass denen der Spaß genommen wird ja. für so einen Scheiß, ne? dann, die hätten auch 100, 200, 300 Euro fürs K äh, Ticket bezahlt, dann steckt das Geld doch ein, Seid ruhig, dann sagt, wenn ihr aufhalt als Frankfurt-Fans, fliegst du halt raus, wenn du irgendwie in deine Fankleidung hast, jubelst für den Verein oder sonst was, aber lasst die Leute doch erstmal rein und regt euch nicht im Vorhinein schon so auf, macht für Bemühungen, was für äh, Kontrollen da jetzt wieder und am Ende, ich wette mit dir, äh, René, wenn trotzdem ein paar wieder da gewesen sein, wirst du in verschiedenen Timelines wirst du sehen, Bilder aus dem Block, wo du siehst, ah, siehst, da haben es doch die Leute geschafft. Also es wird auch nie diese hundertprozentige Sicherheit für die Leute von der UEFA geben, dass kein Frankfurt-Fan da reinkommt, auch wenn sie so sehr sich bemühen. Ähm, das ja, ist einfach, oder im Zweifelsfall passiert dann, passiert dann irgendwas in der City, wo sie es nicht kontrollieren, und dann heißt es wieder von wegen hier. Äh, Frankfurter Fans randalieren in Londoner äh, ja, Innenstadt. Ja, das nächste Mal muss wieder ein Stadt ja. Stadtverbot gemacht werden, genau. Okay. Kann sie auch, ja. Dann stellt halt sich keiner hin und sagt schon wegen, warum waren sie denn in der Innenstadt, na weil ihr sie nicht ins Stadion gelassen habt, obwohl sie rechtmäßig Karten erworben haben das sagt halt dann keiner, sondern dann, wie du schon sagst, kommt ja nur wieder die Konsequenz, Totalausschluss äh, aus dem Land verwiesen, weiß ich nicht, äh, ja. vorsichtshalber in Kerker gesteckt oder irgendwas, lassen sie sich doch da als nächstes einfallen. Also es macht Bin halt ich voll on. bei dir, René. Ich verstehe es auch nicht, dass nicht irgendwie die Verantwortlichen in London sagen, komm, dann machen wir ein geiles Public Viewing für die Fans, die da runterkommen, dann haben wir es voll unter Kontrolle, können gucken, die, die vielleicht schon ein Ticket gekauft haben, Leute, schade, aber dann könnt ihr hier vergünstigt oder kostenlos zum Public Viewing kommen, die anderen bezahlen einen kleinen Beitrag, lässt du die Leute ein bisschen Fußball gucken, hast das doch alles unter Kontrolle. Warum machst du diese Scheiße? Warum, ja. warum bietest du hier keine Veranstaltung? Warum machst du nicht ein bisschen Event draus? Also es ist immer dieses Gut und Böse hier, oh, wir müssen unsere Position jetzt hart durchsetzen, komm, werfen wir nochmal 20.000 Euro rein für äh, totalen Irrsinn. Also es ist, es ist totaler Mist und es ist total verhärtet. Die Fronten sind hier eindeutig auch knallhart, das nervt mich auch. Das ist für mich auch ein bisschen, was mir Angst macht für kommende Spiele. Ich hoffe so sehr, bitte auch an alle Fans, die hinfahren. Und wenn ihr ins Stadion kommt, bitte zündet wirklich nett und reißt dann irgendwas auseinander, weil sonst sind wir noch mehr äh, am Arsch. Äh, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt einfach dieses Spiel und da komme ich nochmal zum Sportlichen, weil wir haben jetzt ja, so viel bitte. über äh, Sachen gesprochen, dass wir hier ein ordentliches Spiel abziehen, auf dem wir Aufbauen können und selbst wenn die Leistung am Ende nicht reicht, dass wir hier drei Punkte oder auch keinen Punkt mitnehmen, am Ende kannst du davon zehren, wenn du hier wirklich eine geile Leistung abreißt, ja. finde ich. Das ja. ist, wenn du dann noch Punkte mitnimmst, ist das sowieso das, wo ich glaube ich sagen würde, wow, geil, jetzt hast du gegen Arsenal diesen, diesen break even erfolg äh, da irgendwie erzielt, das wäre halt schon genau. eine geile Nummer, ja. Und ja. äh, aber auch mit, mit einer guten Leistung, das fehlt ja so uns so ein bisschen. Das ist doch so ein bisschen, die Leute sagen, oh, bei der Frankfurt ist die Luft raus. Ne, ja, die Luft ist raus, aber die Luft ist nicht raus, weil irgendwie äh, die Saison so lang ist oder sonst was, sondern einfach, weil die Systeme ein bisschen entschlüsselt sind. Es ist so, die Magie fehlt ein bisschen, aber auch dieser Biss, der Biss in der Mannschaft fehlt, dieses, dieses ich will jetzt unbedingt gewinnen. Und das muss gegen Arsenal bitte, bitte wieder da sein und äh, Mannschaft bitte anstrengen und dann freuen wir uns schon aufs erste K.O.-Rundenspiel. So ist es. In äh, welcher Aufstellung strengt sich die Mannschaft äh, der Frankfurter Eintracht denn an, Dennis? In der Ausstellung, wie äh, Marvin das ja auch nochmal angeteasert hat und du ja auch bereits äh, vor, äh, im Vorhinein gesagt hast, ähm, offensichtlich ist ein Renault wieder auf dem Weg der Besserung mhm. ähm, und kann wohl spielen. Ansonsten ist ja eh die Skurrilität, dass wir wohl mit Zimmermann spielen würden. Statt Wiedwald, weil Wiedwald, das ist, Wiedwald nicht ist nicht äh, spielberechtigt. Das, genau. Von daher, wenn ein Renault ausfällt, dann wäre in der Tat äh, Zimmermann der Goalkeeper. Wahrscheinlich, ja. Also es ist, glaube ich, super schwierig, Wiedwald da irgendwie nachzunominieren. Es geht ja auch dann wieder um diese, nicht Zimmermann ist ja bei uns local-mäßig ausgebildet und so weiter. Korrekt. Und dadurch, dadurch ist die Nominierung wohl, Nachnominierung wohl sehr einfach. Ähm, wohingegen bei Wiedwald, es gibt wohl eine Möglichkeit, aber äh, ja, da müsstest du ja, glaube ich, dann irgendwie einen anderen Spieler irgendwie <lacht> ausnehmen. Das ist ja, dann ja auch irgendwie genau. komplizierter. Also von daher wirst du es einfach nur dann über Zimmermann lösen. Aber so wie ich verstanden habe, ist Renault ja wieder Genesen. Spielfähig. Genau, drücken okay. wir mal die Daumen. Ansonsten, wie wir auch schon gesagt haben, die Innenverteidigung hat mir eigentlich ganz gut gefallen am letzten Spiel, auch wenn natürlich 2-0, äh, waren aber natürlich auch Scheißtore. Tore. Ähm, Hinteregger, Hasebe, ein dicker, denke ich, wird, wird auch so wieder kommen. Na ja gut, du kannst auch Abraham wieder stellen. Er darf ja gegen Arsenal spielen. Stimmt, der dürfte, der dürfte jetzt. Okay, aber ja. gut, wen, wen nimmst du hier raus von den drei? dicker. Du würdest tatsächlich also mit Abraham. Ich, nein, ich, ich würde nicht. Also, ich würde mit Abraham. Ich vermute auch, dass der Trainer das macht. Ich persönlich, wenn ich es aussuchen könnte, würde ich hinter Egger, hinter Nicker und Abraham stellen. Weil ah, okay, ich auch finde, dass, dass Nicker für den Spielaufbau wichtig ist ein Abraham, ein Hinteregger so mehr auch auf den Außen oder du lässt einen Hinteregger in der Mitte stehen als Ausputzer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Trainer da anders denkt und dann eher ein Dicker rausnimmt und dafür einen Abraham reinbringt. Und Hasebe weiterhin spielen lässt. Ja, Hasebe ich fand aber, der Hasebe Mitte. hatte eigentlich auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht am ja, letzten es ist da halt echt schwierig. Also, ja, wie gesagt, aber ich, kann, ich könnte auch ich sag mal so, ein Abraham ist natürlich einer, der immer durch seine, durch seine Spielerfahrung hat halt im Endeffekt auch schon viel erlebt, hat jetzt eigentlich wieder was gut zu machen. Dementsprechend. Er ist halt nach wie vor auch noch unser Kapitän. Also da brauchst du auch genau. halt auch viele Argumente, den Kapitän dann da draußen zu lassen. Es würde Hütter in seiner Argumentation ich stelle doch keinen Linksfuß auf rechts auch einfach wieder helfen, dass du einen Abraham auf rechts hast, einen Hinteregger auf links. Ja, ähm, Ja ein Hasebe, Hasebe in der Mitte. Mitte. Genau. Was mir halt dann fehlt, ist der Rode, der sich halt aus dem Mittelfeld zurückfallen lässt für den Spielaufbau, sodass du dann im Spielaufbau in so einem 4-2-4 spielen musst oder kannst, aber, aber da wäre äh, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht auch da jetzt einfach mal einen anderen Kniff an unser Spielsystem kriegen, bitte. Ähm, ganz kurz noch, René, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass Rode wieder wieder trainiert hatte. Ja, das wäre natürlich gut. Ich äh, las vor vier Stunden noch anderes. Ähm, lass mich mal ganz kurz. Rode konnte am Mannschaftstraining am Frankfurter Stadion teilnehmen. Einem Einsatz im Euroleague-Spiel am Donnerstag steht demnach wohl nichts entgegen. Das oder heißt. hat sie in der Vergangenheit, also wie gesagt, äh, äh, am Montag gab es äh, ja diese Entwarnung heute irgendwann im Laufe des Tages ja. und er hat, oder gestern besser gesagt, ja dann ähm, und angeblich hat er heute wieder mittrainiert mit der Mannschaft. Okay, das wäre natürlich ähm, extrem gut. Ob er dann natürlich im Sinne von voll oder doch noch ein bisschen, zwar mit der Mannschaft, aber darin eben einige Einheiten nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Ich fand, es klang relativ vielversprechend, ähm, dass da vielleicht was geht. Schauen wir mal. Es wäre natürlich eine super Sache, weil du sagst hast es genau gesagt, und nur äh, der Punkt war ja im Endeffekt, äh, weshalb ich es gerade nochmal nur einbringen wollte, du sagst ja, diese, dieser Motor, dieses... Dieser Bulle im Endeffekt, den wir da äh, kurz vor der Abwehr stehen haben, wäre super wichtig und ich glaube auch ein Rode will sich das Spiel nicht äh, entgehen lassen. Deshalb lässt er sich vielleicht auch ein bisschen fit spritzen in Anführungszeichen und äh, reißt mal auf die Zähne, äh, das Knie, er, ich denke er weiß genau wann was kaputt ist und wann es im Endeffekt einfach nur unglaublich schmerzt. Äh, das ist äh, leider seine, seine Krankenakte zu entnehmen. Dementsprechend denke ich mal, dass wenn es irgendwie geht, ein Rode dann auch mit aufläuft und uns auch unglaublich gut helfen wird. Ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass ein Rode, Rode spielt. Ich habe ihn jetzt mal als äh, Spieler vor der Abwehr aufgeschrieben und dann kommt die lange Abwehrreihe. Ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wir nichts großartig ändern würden. Das würde bedeuten, in Kostic auf links, in Da Costa auf rechts und dazwischen in Kamada und so So. Okay. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht ändern würde, ist, falls Da Costa aus welchen Gründen auch immer nicht vom mental in der Lage ist, mehr Leistung zu bringen als die letzten Spiele, wirklich mal mit dem Chandler anzufangen. Ja, aber ein Chandler als so weit vorne spielender Rechts außen, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Hast recht, ja. Also da wäre so ein Schändler wäre für mich einer, wenn du sagst, du spielst mit einer Viererkette, den kannst du hinten dann, links du oder als Rechtsverteidiger ja. spielen lassen. Da wäre ich irgendwie fein ja. mit. Aber so weit da vorne entsprechend. Hast Chantler. recht, hast recht, hast recht, ah, ja. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich, wenn da Costa mental oder spielerisch da gerade jetzt nicht so auf der Höhe ist, dann wird das ein Dom werden. Ja, ja, aber genau. das ist. Also, gerne, du, äh, da Costa, Startelf, wir sind uns einig. <lacht> ja. Nee, äh, gerne. Und Kamada auf jeden Fall. Kasinovic war halt ein bisschen schwierig äh, wieder. Kamada hat jetzt auch nicht super nach seiner Einwechslung gespielt, aber. Nee, aber irgendwie ist bei, es tut mir sehr leid, bei Kacinovic so ein bisschen Vertrauen ist weg und. Äh von Kamada glaube ich einfach, dass da noch ein bisschen was geht. Und er muss halt auch endlich mal eine Bude machen. Ganz ehrlich, ja. der hätte schon fünf Dinger machen müssen. Es wird jetzt echt mal Zeit. Müssen tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Und so, äh, denke ich, ist auch der Einzige, der da halt noch hätte kommen können, meiner Meinung nach, wäre Fernandes gewesen, der ja eigentlich für Rode sozusagen ein bisschen im Gespräch ja. war. Ähm, weiß ich nicht, ob du dann mit so zwei Brechern da äh, spielen willst, dann geht dir natürlich nach vorne einiges verloren, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Fernandes für So bringen würdest. Na gut, kommt ein, bisschen, kommt ein bisschen drauf an, ob du jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr durch die Mitte gehen willst, dann brauchst du eher so ein bisschen die kreativeren Kamada und So. Oder ob du halt wirklich volles Feuer auf den Außen irgendwie haben willst, ähm, dann kannst du natürlich auch in der Mitte nur mit dem einen Kreativen spielen und sp schiebst halt die anderen vier, also die Außen plus die beiden Stürmer in der Mitte, ziemlich weit nach vorne, halte ich halt für ein gewisses Risiko, weil du hast halt auf der Seite von Arsenal mit einem Pepe zum Beispiel auch einen sehr schnellen auf der Außen. Und wenn da halt eine Lücke ist, der läuft dir halt gnadenlos davon. Da kommst du halt also nicht hinterher. Also du darfst halt auch da, glaube ich, nicht gerade auf den Außen nicht so viel Raum anbieten. Na, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich die Frage, ob So, der ja wirklich jetzt auch nicht unbedingt das tollste Spiel am Wochenende gemacht hat, wirklich für den Kreativstatus äh, in dem Spiel, ob es überhaupt dazu kommen wird, dass wir mal kreativ nach vorne spielen können oder ob wir eigentlich eher einen Fernandes brauchen, der so ein bisschen dieses Aufbauspiel von, von ähm, Arsenal zerstört und wir im Endeffekt auf Konter und was wir eigentlich ja nicht mehr sehen wollen, aber auf bei dem Spiel, wenn wir nicht drumherum kommen, langer Hafer, ähm, im Endeffekt ja schnell, schnell das Mittelfeld überbrücken, mh, Konterspiel, Umsch Umschaltspiel, äh, das ist, glaube ich, hier eher gefragt, ja. als jetzt wirklich ein Kreativfeuerwerk, äh, wo wir über ein paar Stationen einen schönen Spielzug machen. Das wird wahrscheinlich hier ganz schwierig, weil wir einfach immer noch gegen Arsenal spielen und da die Qualität tatsächlich ja, ich sehe also seh dein... da ein bisschen bei so ein Problem, dass er wahrscheinlich nicht zur Entfaltung kommen wird. Er wird wahrscheinlich eng angegangen, er wird gar nicht viel Platz haben und ob er da den Schritt schon hat und auch okay. von der Körperlichkeit und äh, von, der, von der Fitness im Kopf soweit ist zu sagen… Ja, ist zwar Arsenal, aber komm, ich, ich mache jetzt, ist natürlich eine Gelegenheit für ihn, ein Megaspiel zu machen und dann auch mal diesen nächsten Schritt zu machen. Auf der anderen Seite auch eine große Gefahr, dass genau diese Fehlpässe dann eventuell im Aufbauspiel uns natürlich totales Genick bringen. Du hast gerade gesagt, wenn dann natürlich äh, der Pass von So beispielsweise so auf den Costage auf Außen nicht kommt, Costage ist schon weit im Raum, So ist weit im Raum und dann geht die äh, Kontermisere los, äh, das ist natürlich im das Endeffekt heißt, was, das können wir nicht gebrauchen. Dein Plädoyer wäre eher so aus einer ähm, aus einer gesicherten Abwehr heraus mit dem Konter zu agieren und deswegen uns so rauszulassen und stattdessen eher mit zwei Sechsern dann da rein Eher die klassischen zwei Sechser, genau, Doppelsechs mit Rode und Fernandes, eventuell aber sogar, und das ist ein System, was wir… Ähm, so, glaube ich, auch noch nicht gespielt haben, was auch von den Spieltypen eigentlich nicht üblich ist. Aber ein So vielleicht vor diese doppel sechs zu setzen, sozusagen klassische Achter, ähm, um eben diese Lücken nicht zu groß werden zu lassen. Da also wirklich ein kompaktes, äh, enges Mittelfeld zu machen. Zwar fehlt dir dann dieser Kreativkopf und eventuell auch so ein bisschen dieser, dieser ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, Passgeber äh, auf der auf der 10 Kasinovic ähm, oder im Endeffekt Kamada. Auf der anderen Seite, ob wir so viele Situationen haben, in denen wir überhaupt irgendwelche Schnittstellenpässe und so weiter spielen können, keine Ahnung. Fraglich. Ob so, kann das sicherlich auch. Und Sowohl Kasinovic als auch Kamada haben uns halt die letzten Spieler auch nicht wirklich überzeugt. Vielleicht hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay. wunderbar, ihr Stürmer vorne habt ein bisschen Möglichkeit, noch ein bisschen äh, versetzt zu stehen. Vielleicht, äh, dass du einfach diese Linien nicht zu weit auseinander, äh, ja, dass du in jeder Linie und in jeder Ablehrlinie sozusagen auch noch einen Spieler hast, den du anspielen kannst. Denn ja, Das, finde ich, fehlt oft gegen so starke Spieler, gegen so starke Mannschaften. Und das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen aufzubrechen. Dann hättest du die langen Bälle, dann könntest du über Kostic und Costa über die Außen. Wenn es über die Mitte, stehst du stabil, schnell nach außen die Bälle abtropfen lassen. Vielleicht auch mal über So, dann über die Acht ein paar Meter gehen, mal einen Schnittstellenpass, mal einen langen Pass wieder auf die Außen oder direkt nach vorne. Selbst abziehen, So hat auch eigentlich keinen schlechten Schuss, habe ich zumindest mal gehört, gesehen habe ich es noch nicht ja. ähm, also ich denke, vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, um sowohl Gasinovic als auch Sapkamada ein paar äh, Minuten noch auf der Bank zu verschaffen, die ja immer auch noch kommen können. Ne? Wir haben hier äh, ja auch, die werden sicherlich noch benötigt und auch in diesem Spiel kann es sein, dass wir äh, merken, das funktioniert gar nicht, dann musst du eben in der Halbzeit wechseln. Aber vielleicht wäre das eine Startelf. Wie siehst du das, René? Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Du sagst, ja. Renault im Tor, hinten ja. die drei Abwehr, dann davor ein Rode und ein Fernandes als ja. Abräumer. Doppel sechs, genau. Dann ein so auf der 8, um das ja. Mittelfeld ein bisschen kompakter zu haben. Und dann Jawohl. hätten wir davor unsere beiden schnellen Außen mit einem Kostic und da Costa. Jawohl, genau. Und im Sturm. Ähm, das, ja, da bin ich jetzt denke, gespannt, wenn du da jetzt reinschreibst musst du eigentlich einen Dost äh, nehmen, weil du im Endeffekt mit den langen, äh, hohen Bällen ist er eigentlich der Verwerter Nummer 1 in unserer Mannschaft, dafür haben wir ihn eigentlich ja geholt und <lacht> ich muss tatsächlich sagen, auch wenn er mich wieder nicht überzeugt hat, ein Paciencia ist, äh, ist unser effizientester Stürmer momentan immer noch. Ja. Das heißt, der müsste da ausspielen, das heißt Paciencia Dost vor dem Sturm. Sehe ich anders. Ich glaube, äh, Dost kriegt eine, ein, ein Päuschen, weil er ja auch an mehreren Stellen jetzt wieder gesagt hat, dass er noch nicht so ganz fit ist und so ein bisschen nach wie vor noch Schmerzen hat. Ähm, okay. Ich denke, dass du in dem Duo hier in unserem äh, Portugiesen-Pack äh, okay. Paciencia Silva, sehe ich eher einen Vorteil. Die sind wendig, die sind schnell. Ich glaube, dass Silva da auch noch irgendwie so ein bisschen mehr bringen kann. Also mein Voting wäre tatsächlich für die beiden Portugiesen Paciencia Silva von Beginn an. Ja, kein Problem. Und dann ich Dost gerne mit. kannst du auch ganz gut, finde ich, als Einwechselspieler noch reinschmeißen. Ja, wie, wie du schon sagst, das ist natürlich einer der äh, für mich war es eben die Körpergröße. Ne? Ähm, ich glaube, Dost ist knapp 2 Meter, 1,96 oder ja. sowas äh, und in Silva 1,80 oder bisschen mehr als ein. Ja, aber ich glaube, mit Kopfballen kannst du da sowieso nicht irgendwie reißen. Also guck dir doch mal an, wen die da bei, bei Arsenal in der Abwehr stehen haben. Ja, da bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ist aber natürlich trotzdem so ein Mittel, wenn mal einer durchfällt, ist für mich natürlich ein Dost allein durch seine, seine Körperlichkeit vorne. Aber ich gehe geh gerne mit dir mit Silva Patience ja von Anfang an und falls wir sehen, oh, wir brauchen doch nochmal einen langen Lulatsch da vorne drin, dann kann man ja auch noch einen Dost bringen. Ja gerade mal nachgucken, wie groß sind denn hier die anderen? Okay, ein Sokrates ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß mit 1,86. Der ist auch nicht besonders schnell. <lacht> David Lewis ist knapp 1,90. Ja. Nee, ich bleib dabei. Ich glaube, dass, dass uns da jetzt eher die vielleicht kreativeren Spieler am Boden mehr bringen als jetzt der, der lange DOS da im, in der Luft. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Und wie du, wie gesagt, ähm, vielleicht stellen wir irgendwann dann nochmal um, dann kannst du mit ein bisschen langen Flanken, um noch einen Lucky Punch hinten rauszuholen. Ja. Es wird ja auch mal Zeit, dass im Endeffekt äh, ein Silver hier nochmal schön netzt, ja wieder. Und du hast es gesagt, vielleicht auch Kamada irgendwann kommt und sein Tor macht. Ja, wer es auch ist ja, was. Es ist auf jeden Fall ein, ein leeres Buch, was sehr gerne mit schönen Geschichten gefüllt werden kann, von denen man noch lange, lange erzählen. Hm. Ergebnistipp, Dennis. Also, ähm, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir tatsächlich in dem Spiel als Sieger sogar rausgehen und ich tippe auf ein 2-1 für die Eintracht. Jetzt habe ich jetzt 12-2 aufgeschrieben. Das, das, ist, äh, das Hoffen wir mal nicht. Der, der Tag war lang. <lacht> ähm, ja, also ich habe am Dein Anfang Tipp? überlegt, was ich äh, tippen soll und ich tippe exakt das Gleiche wie du. Oha. Ich sage auch, die Eintracht gewinnt mit einem 2-1. Ähm, der Wille ist da, allein der Glaube ist schwach äh, oder so ähnlich. Es wäre so mein Wunschergebnis und ich würde es echt, echt hoffen, aber ich bin da gerade so ein bisschen, ja äh, präventiv, pessimistisch, wie Basti das immer so gerne hat. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Auch, Aber ich würde trotzdem niemals gegen die Eintracht tippen. Ja, kann ich, ich kann dich auch verstehen. Das ist aber, man muss immer wieder sagen, am Ende zählen natürlich nur die Punkte und so weiter. Und wir sind alle mega enttäuscht, wenn wir hier am, am Donnerstag keine Punkte holen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du hier merkst, dass die Mannschaft ein richtiges Feuerwerk abgefackelt hat und äh, da der Wille da war, dann sehe ich für den Rest der Saison auch ein bisschen bisschen entspannter, insbesondere für den Rest der Hinrunde, wo ja jetzt genau diese Ausdrucksweise, wie im Interview vorher hat Hütter noch gesagt, ähm ja, nicht o ist es nicht, aber sowas wie in den nächsten Spielen, da müssen wir eigentlich mal punkten, weil die Gegner sind eigentlich so, dass, mal, äh, dass man äh, Punkte auch sammeln kann. Jetzt haben wir mal äh, gegen die Bayern gewonnen, das haben wir vorher nicht eingerechnet, aber jetzt kommen Wolfsburg, Mainz und so weiter. Da ja, musst du eigentlich die Punkte holen. Jetzt haben wir natürlich das erste Spiel schon mal in den Sand gesetzt, ähm, was auch noch ein Heimspiel war. Es äh, tut natürlich doppelt weh. Auf der anderen Seite, wenn du diese diese Moral äh, zeigst gegen Asen und dann geile Spielmaster. bin ich wirklich optimistisch, um jetzt auch den Übergang zum nächsten äh, Thema noch ein bisschen äh, zu nehmen. Mainz, Montag, ja. wir haben schon gesagt. Schei Can you do it on a Manic Monday in Mainz? <lacht> das also, äh, ist, ja, das ist, ist natürlich das, fürchterlich, die das Geschichte. Das absolute Worst-Case-Szenario: Ja, Du hast Wolfsburg, da hast du schon irgendwie wenig Böcke zu, kriegst da noch irgendwie gegen 10 Wolfsburger, verlierst du 2-0. Dann hast du Arsenal, lässt da wahrscheinlich richtig Körner, wenn es gut läuft, holst du die drei Punkte und dann guckst du auf den Tabellenplan: da steht Montagabend, 20.30 Uhr in Mainz. Ja, Dann da machst du doch vor Freude das Buch wieder zu, ziehst dir die Decke <lacht> über den Kopf und denkst: Hoffentlich wache ich nicht auf. Ah, so, so schlimm finde ich es gar nicht. Es ist natürlich Ich habe auf das Spiel doch gar keinen Bock. Jetzt nicht, weil es meins ist, das ist mir allerdings vollkommen Latte, aber in der Konstellation, Montagabend, ich habe da so null Interesse dran gerade. Aber es ist doch mal eigentlich das, was lange Zeit versprochen wurde. Der Montag, was, wird wir mal. Montag wird mal äh, eingeführt oder wurde mal angeblich eingeführt, um die Euroleague-Mannschaften zu entlasten. Das ist richtig, das ist richtig. Da, das ist ein absoluter Bonuspunkt. Jetzt nach, weiß nicht, wie lange gab es jetzt Montagsspiele? Zwei Jahre, jetzt kurz bevor sie es abschaffen, genau. ziehen sie es tatsächlich mal durch und ein Euroleague-Teilnehmer <lacht> darf Montagabend Montagsran. zur Entlastung spielen. Ja, Großartig ist, gemacht, lieber DFB, großartig. Also, aber jetzt muss man ja wirklich sagen, so viel, äh, jetzt haben wir immer drauf geschimpft, scheiß Montag, Montag, Montag, so ein Mist. Ja, es ist immer noch beschissen. Ähm, Mainz ist zum Glück auch Montagsabends mal schnell fahrbar. Es ist ja von der Distanz her, haben wir ja in, der, in dem Sinne mal wirklich Glück gehabt. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, wir haben einen Tag mehr, ein bisschen Regeneration. Es ist, äh, es ist tatsächlich dass ich ausnahmsweise mal sage, das Montagsspiel ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste für uns, dass das Spiel montagsabends um 20.30 Uhr stattfindet. Auf der anderen Seite musst du natürlich da auch wieder gucken, das ist wieder die Konzentration, wieder auf den liga Ligaalltag und so weiter. Mainz es jetzt auch, wie wir schon immer gesagt haben, nicht unbedingt der attraktivste Gegner. Und ob du da jetzt dich so motivieren kannst und insbesondere dann auch noch montagsabends, das ist immer die Frage, aber es muss sein. Und äh, auf der anderen Seite... Musste auch aufpassen, Mainz, klar, Tabellen, 13er mit 12 Punkten, nicht sonderlich toll, eine katastrophale Tordifferenz von minus 14. Ja, die sie ähm, jetzt aber ja schon ausgebessert haben, äh, <lacht> nachdem der Herr bayer äh, Grüße an, an die Kölner, die den nicht mehr wollten, da jetzt aufläuft, gewinnen die am vergangenen Wochenende 5-1 gegen Hoffenheim, deren Spielermaterial auch irgendwie zwei Regale oben drüber ist und die, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig im Kopf habe, ja auch zwischenzeitlich zu zehn waren. Das wirst du wahrscheinlich sogar richtig im Kopf haben, ja. ja. Ähm also, da kommt halt jetzt irgendwie alles zusammen, ja. Die haben einen neuen Trainer, die sind gerade arschmotiviert, die haben extrem was gut zu machen, was der Trainer denen jetzt irgendwie einreden wird, ja. Die haben ein Heimspiel und wenn man sich die Statistiken anguckt, da haben wir die letzten Spiele in Mainz entweder immer verloren oder nur unentschieden gespielt. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ich ja. bin heute der Meister der schlechten Laune, glaube ich. <lacht> Nein, das ist leider sehr viel Realismus auch dabei. Es nervt natürlich total. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir es jetzt nicht zu sehr in den Keller reden hier. Denn du äh, musst immer noch sagen, die Eintracht kann und hat das Potenzial, Mainz locker zu besiegen. Und äh, wir haben an dem äh, in der Zeit hier, in der Spielzeit auch schon Spiele gesehen. Und da brauchen wir gar nicht zu weit weg gehen. Und nein, die Bayern ist jetzt nicht das ultra spiel gewesen, äh, der auf Lebenszeit. ich werde jetzt auch nicht jede, jedes äh, jede Folge die Bayern oder das Spiel gegen die Bayern zitieren, aber Leute, du musst einfach gucken, du musst dich wieder motivieren können, du musst wieder schauen können, dass du da aggressiv spielst, du musst gucken, dass du gescheites Pressing spielst und dann hat Mainz meiner Meinung nach gegen unsere Mannschaft auch wieder deutlich schlechtere Chancen ähm, ja im Sinne von wir werden da hoffentlich dann auch mit drei Punkten rausgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, da ist jetzt nicht in so einem in so einen Abgrund, in so eine, in so einen Strudel geraten. Denn das ist diese Gefahr von dem Donnerstagsspiel. Äh, wenn du da natürlich jetzt, du hast schon gesagt, René, dann bist du auch noch ausgelaugt. Dann musst du vielleicht da, äh, ja, mit 120 Prozent spielen und äh, Kriegst du am Ende trotzdem keine Punkte. Dann verlierst du vielleicht wieder so ein unglückliches Ding in der 93. Minute. Und nein, ich will es jetzt nicht an die äh, Wand reden, aber es kann natürlich passieren. Dann dürfen wir aber auch munter putzen, dann muss in der Liga wieder volle Leistung gezeigt werden. Und das ist natürlich nervig und es ist immer so leicht gesagt. Aber Leute, wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr, zu sehr alles schlecht reden. Und äh, da müssen wir einfach gucken, dass wir zumindest dann, wenn wir diesen, diesen Europa League Termin jetzt mal ausblenden. Normalerweise ja, wäre so das doch... So oder so nicht so richtig vergleichen. Also du kannst genau. jetzt nicht irgendwie den Gegner Arsenal und den Gegner Mainz jetzt irgendwie versuchen, gleichermaßen zu bewerten. Es sind komplett genau. andere Spielsituationen, es sind komplett andere Gegner. Wenn, dann würde ich eher gucken, Mainz im Vergleich zu Wolfsburg-Freiburg und da sahen wir halt in beiden Spielen schon eher so Grütze aus. So, und wie Stimmt. gesagt, Mainz hat halt jetzt gerade, da hat gerade einer den, den Nachbrenner gezündet, ja, die sind jetzt halt alle irgendwie heiß ähm, und der Benedikt hat es gerade eben in den Chat gespielt, so im, wie im letzten Jahr nach dem, nach dem Chelsea-Rückspiel, da haben wir ja dann auch gegen Mainz gespielt und wir wissen ja alle noch, wie das ausgegangen ist, also... Buch. Ich sehe uns da Hab nicht über, über ein Unentschieden drüber hinauskommen, ganz ehrlich. Und das ist schon mit viel Wille und Motivation und äh, absoluter Euphorie komme ich da am Ende auf ein Unentschieden, aber niemals im Leben auf drei Punkte, sorry. Ich weiß es nicht. Ich muss wirklich sagen, es ist so abhängig von diesem dämlichen Donnerstagsspiel. Ja. Ich hoffe so sehr, dass du diese Euphorie aus diesem Spiel, und ich bin trotzdem euphorisch, auch wenn äh, keine Fans hinfahren können, wir alle äh, hier jederzeit von der UEFA und allen anderen gedemütigt werden, wenn es um sowas geht, können wir, müssen wir den Mund abputzen, können wir eh nichts dran machen, äh, mit Kumpels zusammenschauen und äh, trotzdem ja, mitfiebern und trotzdem hoffe ich auch an der Stelle, dass wir einfach ein geiles Spiel sehen werden und daraus einfach für die nächsten Spiele richtig zehren können. Und da denke ich, nee, da Am Donnerstag. Muss ich die, ja, am Donnerstag, sorry. Ja. ja, Am Donnerstag, damit du im Endeffekt genau dann diesen diesen Fluch auch, dieses fürchterliche Mainz äh, einfach besiegst und dann sind alle zufrieden. Dann bist du auch wieder voll im Soll. da hast du 20 Punkte. Wie geil ist das denn? Was haben wir denn dann? 13 Spieltage hinter uns. Hm. Ähm, es wäre doch genial. Also ich muss wirklich sagen, 20 Punkte, wir hätten das gedacht, die Mannschaft im Riesenumbruch und äh, wie toll haben wir es dann doch kompensiert. Dann musst du jetzt einfach auch mal wieder gucken, dass wir ein bisschen diese Motivation und diese Laune wieder mitnehmen. Ah, die Frankfurter, ja, ich weiß, viele haben sich gefreut, dass die Eventis jetzt nicht mehr im Stadion sind oder äh, dann früher gegangen sind und... Leute, bitte, diese Nebenkriegsschauplätze, scheiß doch drauf, ob da einer ist, der jetzt schon seit 20 Jahren da ist oder einer, der jetzt seit halt ein Jahr da ist, weil er es jetzt geil findet, dass die Eintracht toll ist. Das ist der wie, wie soll jemand zum, zum Fußball kommen, wenn ich über eventuell so eine, so eine äh, nicht jeder ist eben geprägt seit Jahrzehnten von dem Verein, hat diese ganzen Höhen und Tiefen mitgemacht. Aber jeder hat normalerweise das Recht, zumindest mal äh, den Einstieg zu bekommen. Und der Einstieg ist einfach sehr viel einfacher für jemanden, der eine erfolgreiche Eintracht sieht, ja, als wenn es im Endeffekt die... Äh, ja, graue Maus der Liga ist. Dementsprechend finde ich dieses Thema, um da auch nur ganz kurz, wollte ich nur ein kurzes Statement halt zu geben, finde ich ein bisschen schade, dass da diese Stimmen sind, ah, geil, dass diese Eventfans und so weiter wieder weg sind, ähm, ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir einfach gucken, ich möchte diese Euphorie, die jetzt die ganze Zeit da ist und die, die ganze Zeit im Verein ist, auch weiterhin diese Euphoriewelle reiten. Und dafür brauchen wir am Donnerstag einen Siegpunkt aus, am Montag dann auch noch nachlegen und schon geht es weiter und dann kann auch gerne wieder jeder Event-Fan ins Stadion kommen, wenn er das will. Allein mir fehlt der, glaube ich. Ich glaube, das ist auch jetzt wirklich sehr geprägt, jetzt gerade ja. auch so von den Eindrücken von Wolfsburg, Wolfsburg oh, und ja. auch abhängig von dem, wie das am Donnerstag ausgeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich mache jetzt hier mal den Basti, wenn das am Donnerstag irgendwie Heier und Feier für uns am Ende ausgeht, dann totale Euphorie und dann, wenn ich dann am Donner Freitag äh, einen Tippschall ausfüllen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, irgendwie hier äh, Handicap äh, 01, 1 wer schießt 1-3-1 <lacht> aus dem Stadion. Sehr gut. Heute sage ich, das Ding wird am Ende so ein ganz langweilig ekliges Null zu 0. Ja, womit wir ja auch dann im Endeffekt am Ende zufrieden sein müssen, äh, langsam und mühsam ernährt sich das äh, Eichhörnchen. Dann halt mal eben 18 Punkte zu dem Zeit. Was ist dann der nächste Gegner? Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf. Hertha, wenn ist ich das, das dann richtig die im Kopf habe. Ja, das ist, äh, kommst du kommst von von, vom englischen Regen in die Mainzer Traufe und dann äh, ins Spiel gegen Mainz. Also es wird nicht besser. Obwohl das natürlich noch besser ist als dann die Woche drauf oder zwei Wochen später ist ja dann Schalke, das ist äh, zumindest vom, vom Potenzial ja, her mal, wahrscheinlich eher machen. Erstmal kommt dann hier noch äh, die, die spanischen Portugiesen und dann Stimmt. kommt Schalke. Ja. Aber gut, gucken wir gar nicht zu weit in die Zukunft, Das heißt jetzt äh, Punkte Ach, dann sammeln. Dann, dann auch noch englische Woche da vor Weihnachten mit Schalke, ja, ja. Köln und dann ja. Paderborn. Oh. Ja, ja. Aber mein Lieber, dann musst du dir die halt die Tabelle mal anschauen, wir müssen da einfach punkten. Das ist jetzt das, wo es ist, am Ende ja. der Saison entscheidet, auf welchem ja, Tabellenplatz du wenn, bist. Also ganz ehrlich, da sind jetzt von den Mannschaften, die da jetzt als nächstes kommen, sind ganz viele, die du wirklich in die Kategorie schlechter bis hin zu Fallobst stecken würdest, wenn du jetzt gegen, gegen Köln, gegen Paderborn, Paderborn du und Mainz ja. nicht Punkte mitnimmst. Und Berlin ist auch, die sind auch total am Arsch momentan. Das musst du auch mal ausnutzen. Ja, da glaube ich noch nicht so richtig dran. Aber ich sag mal, wenn du gegen Köln, Paderborn und Mainz sieben Punkte mitnimmst und die anderen dann eher so als Kannspiele siehst, dann äh, wäre das halt schon irgendwie. Also, das wäre für mich. Ah, 24 Punkte wäre schon. Wär das wäre okay. das Minimum, was ich da jetzt aus den Spielen noch irgendwie sehen würde. Also, die sieben Punkte musst du da jetzt irgendwie mitnehmen, weil ansonsten ist halt echt. Na fühlt sich nicht so schön an. Nein, es fühlt sich dann gar nicht schön an, obwohl, und da stehen wir jetzt nochmal, sind wir auf jeden Fall einer Meinung, wir warten jetzt mal den Donnerstag ab und danach sehen wir, denke ich, was los ist. Drücken wir mal die Daumen. Ansonsten tippmäßig für den, oder, ja, ich sag mal, eine Mannschaftsausstellung ist ja super nee, Aufstellung, Aufstellung habe ich zwar hier reingeschrieben, aber die lassen wir jetzt mal ganz gekonnt weg, weil du weißt nicht, wer da irgendwie am ähm sich verletzt. Am Donnerstag, und so weiter, äh, ja. Gott will, wir wollen es nicht beschwören, aber wer da oder irgendwie auf dem Zahnstocher ausrutscht oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 200% gegeben hat, indem wir sprechen. Und einfach deine eine Pause braucht, Brauch. also von ja. daher Aufstellung nicht. Ich bleibe bei meinem Tipp. Bei das deinem 0-0. Das wird ein ekliges 0-0, wahrscheinlich irgendwie noch mit Schnee, Hagel, Regen, Gemischmasch. Also nichts Schönes. Okay. Um, ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, ja, dass wir am. Um am ähm, Donnerstag gewinnen, wie wir ja auch getippt haben vorher. Ja. Äh, dementsprechend gehen wir auf der Euphoriewelle, reiten wir noch ein bisschen weiter und knallen Mainz mit dem berühmten 1-3, zu was du vorhin schon angeteasert hattest, aus dem Stadion. Ja. Wer wissen möchte, welche Drogen Dennis in seiner Freizeit nimmt, der fragt ihn bitte direkt. Gerne. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, Achtung, Werbung, Justusbrunnen, Mineralwasser Medium. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt aus dem Justusbrunnen in Eichenzell. Werbung endet. Dankeschön. Hey, Hashtag Markennennung, keine Werbung, bitte. <lacht> gut, okay, ja, Also wir müssen ja schon konform bleiben. So, Na, jetzt gucken gut. wir mal ein bisschen in die Vergangenheit und wir gucken mal, was so ehemalige Spieler von uns machen in der Kategorie was macht eigentlich. Oha. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten.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 So, diese Woche war ich dran, einen äh, Spieler rauszusuchen. Und ich bin jetzt echt gespannt. Du müsstest ihn eigentlich relativ schnell hoffentlich erraten. Ähm, ich fange jetzt mal mit was Ungewöhnlichem an. Sein zweiter Vorname ist Oskar und sein dritter Vorname ist Walter. Okay, Oskar. Ja, er ist geboren in, im Jahre 1980. Und sein Geburtsort ist Gelnhausen. Was? Was? Was? Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet bei Gelnhausen, dass du da drauf kommst. Ja, ja, ja. Da bin ja, ja. ich eigentlich auch drauf. Jetzt bin ich aber mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Oskar Walter sind die zweiten Namen. Zweiten und dritten Vornamen jetzt nicht googeln, das wäre jetzt irgendwie hier. Nein nein, äh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ähm, hm, nein. mal belegen. Äh, Nochmal noch mal die, noch die anderen Tipps. 1980 oder? geboren kommt aus äh, Gellenhausen. Gibt es noch einen weiteren Tipp? Ja, er hat nicht viele Spiele für die Eintracht gemacht. In der Tat nur 14 äh, Spiele und dabei zwei Torvorlagen. hat vorher in der zweiten Mannschaft der Eintracht auch gespielt. ist das Falk wahrscheinlich, oder? Korrekt. Ja? Das okay. ist korrekt. Patrick Falk, äh, eins der, der Talente, wo man immer gedacht hat, das wird mal ein ganz großer. Und der ja dann leider durch ganz, ganz viele äh, Verletzungen da ähm, zurückgeworfen worden ist. Also der war ja relativ früh beim FSV Lieblos als Jugendspieler und kam dann ähm, zur Eintracht in die Jugend und ist dann auch von einem äh, Talentscout tatsächlich von Barcelona mal äh, beobachtet worden. Okay. Ähm, die wollten ihn wohl auch gerne da irgendwie in die Jugend holen. Der Vater war aber eher für die Eintracht und dann ist er dahin ähm, so ein bisschen gewandert beziehungsweise hat er einen kleinen Aus Umweg über die A-Jugend von Leverkusen gemacht und kam dann äh, zur Eintracht. Mhm. Und er debütierte am 14. August 99 mit 19 Jahren in der Bundesliga. Ähm... Und hatte da eigentlich auch so ein bisschen, also war da eigentlich auch ganz stark unterwegs. Und dann kam der Wechsel von Berger zu Magat und der hat ihn halt überhaupt nicht gesehen. Mhm. Und dann ging er über Braunschweig und Oberhausen zu Offenbach und dann in die Regionalliga und da waren halt immer wieder Verletzungen dabei. Also der hat in seiner gesamten Karriere nicht wirklich viele Spiele Krass, ja. gemacht. Obwohl er wirklich so ein großes Talent war und ganz viele an ihm gesehen haben und er ist heute Trainer, Spielertrainer ähm, bei bei, äh, wo hatte ich es denn hier gerade eben? Wo hatte ich es denn hier gerade eben? Oh, jetzt habe ich es wieder wegge weggescrollt, ich hält äh, der äh, Natur. Äh, Germania Ortenberg. Mhm. okay. Also auch wieder hier in, in der in the weather oh, yeah. In the weather oh, genau. Ja, da Trainer Wahnsinn. und hat natürlich auch so eine äh, Spielerberater-Karriere nebenbei, also hier ähm, als äh, Sportmanagement. Also ist halt echt total schade, weil er halt einfach ein extrem... Ja, anspruchsvoll oder sagen wir mal, verheißungsvolles Talent war, was von den Talent, Spielern. Talentiert auf jeden Fall, ja. äh, Spielern da ähm, gesehen wurde. Ja. ja, wahnsinn. Okay, das heißt ja, im Endeffekt er ist so, was, was hast du gesagt? 80, äh, 1980. Ist 80 geworden. Er ist jetzt 39. Okay, ja, wahnsinn. Und wenn ich jetzt okay. mal gucke, was er hier als nicht bei den Junioren, sondern bei den Herren gespielt hat, dann hat er 6, 19, 23, 33, 43, 52, 55, 65, äh, 70, 100, also er hat knapp 100 Spiele gemacht. Okay. Für die Herren von 98 bis 2005. Das ist halt exakt nix. <lacht> das ist ja? wirklich nicht viel. Und wie war das mit den mit den äh, U-Mannschaften? Wo, wo hat er da? Äh, Na, der ja doch, der mit... kam von Lieblos zur Eintracht und ja. ist dann nochmal in die A-Jugend von Leverkusen und kam dann in der Saison 99-2000. Also es, er würde fast ah, ja. wunderbar okay. zu unserer Kategorie von vor 20 Jahren ja. zur ja, Eintracht ja, ja. zurück und hat da echt eine geile Hinserie mitgespielt. Und dann gab es ja den Wechsel, Spoiler von Berger zu Baggert. <lacht> ähm, und der hat ihn halt überhaupt Spoiler, ja. nicht gesehen. Er war ja so klassisch eigentlich ja, ja. Spielmacherposition und da hat Magat ihn halt überhaupt nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich okay. kam er dann auch irgendwie hier äh, den Berg des Grauens oder wie das Ding da hier irgendwie hieß, nicht ja, schnell ja, der genug rum. Fitness, Fitnessberg, ja. ja. ja. So. Okay, also interessant, halt echt, echt schade, dass er dann da keine Chancen hat und nie so richtig zum Zug kam, weil war halt wirklich. Eigentlich so ein Talent, wo du gedacht hast, da kann ganz viel draus werden. Ist leider tatsächlich äh, ja einigen zum zum äh, ja sozusagen zum Problem geworden, dass dann der Körper nicht so mitgespielt hat danach später. Ne? Also so hat ich es jetzt verstanden. Ne? Ja. Es ist dann einfach auch ja, also, äh, Körper, aber halt auch einfach, dass er halt nie so richtig Fuß fassen konnte. Also er kam nie so richtig, nie so richtig da auch rein. Ja. Also da kam so das eine zum anderen, das ist echt nicht schön. Genau, und wie gesagt, jetzt als Spielertrainer, so hatte ich es gelesen, äh, bei Ortenberg. Bei Ortenberg, ja. Was ja auch ums Eck ist quasi. Ja, stimmt. Ja, war, war vorher bei Fallen. der KG Wittgenborn, als in. Wittgenborn. Ja, ja, das als kennt Trainer man. Natürlich, und ja. ist jetzt als Spielertrainer ja, ja. in Ortenberg. Seit 2018, wenn ich das hier richtig lese, gibt es hier eine, eine Nachricht. Drücken wir mal die Daumen, dass es da wenigstens Ortenberg. einigermaßen ja. jetzt funktioniert. Ja, der Ortenberg steht aktuell mit 17 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der Kreisoberliga in Büding. <lacht> Wäre ja fast mal äh, Fast ja mal einen Ausflug wert. Dann halten wir das mal fest. Ja, Eintracht-Podcast auswärts. Meets FSV Ortenberg. Schauen wir mal. Das Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie im Terminkalender unter. Das wäre tatsächlich was. Ich verlinke euch das mal. Ähm, ja, super. Dankeschön, René, auf jeden Fall. Interessant. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ähm, Ideen habt für Spieler, über die wir mal sprechen. Sollten dann, ja, weiß ich nicht, äh, schickt die uns. Bevorzugt natürlich irgendeinem aus dem Team, damit derjenige den dann verwenden kann und die anderen davon nichts mitkriegen. Ansonsten treuhänderisch an mich und ich los das dann den anderen zu und halte mich dann aus der Diskussion ein bisschen raus. Der Benedikt spammt hier die ganze Zeit unseren Chat voll, off, will, dass wir ganz unbedingt äh, über ähm, Skippe reden. Das wäre natürlich jetzt eigentlich ein Thema gewesen, wenn Frau Alex dabei war, aber vielleicht können wir ganz kurz den Exkurs machen. Ähm, das scheint wohl gerade so ein bisschen in der Diskussion zu sein, auch initiiert durch äh, äh, Ton. Ja, Bayern schmeißt Kovac raus und macht hier den, den ähm, Wellensittich-Move mit Hansi Flick. Und jetzt die Überlegung beim BVB Favre auch raus und könnte dann eventuell ein Skippe nachrutschen. Also ganz ehrlich, ich mochte oh Skippe immer als Mensch. <lacht> Aber in der heutigen Zeit, den da als Trainer bei einem BVB hinzustellen, oh, weiß ich nicht. Also, du hast vorhin gefragt, fragten Dennis, was er für Drogen nimmt. Also da scheinen andere ganz andere Probleme zu haben, außer ja. in Justusbrunnen. <lacht> ja, also Nein, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen äh, Super schwierig, aber die Situation, ich habe das gar, tatsächlich gar nicht so richtig verfolgt ähm, deshalb kann ich dazu jetzt nicht wirklich viel sagen René, das ist ähm, ja. eher, eher den Part, den du jetzt hier nochmal ähm, abarbeiten müsstest ich kann äh, nur dazu sagen, für mich ist gebe leider auch äh, heute definitiv kein, kein Trainer mehr für den BVB Nee, ich weiß nicht, ob der heute überhaupt noch als, also jetzt als Interimstrainer mal irgendwie als Notlösung, aber jetzt auf längere Sicht gesehen und selbst dann als Interimstrainer beim BVB, kann ich mir das echt nur schwer vorstellen. Also gehe ich voll mit dir, ja. Ja. Nun gut, dann äh, vielleicht, aber vielleicht haben wir die Chance, lieber Benedikt, dass äh, Frau Alex demnächst mal wieder mit dabei ist und dann werden wir sie natürlich ganz ausführlich zu Ihrer Meinung äh, von Skipper als neuem Interims-BVB-Trainer, falls es denn so kommen mag, befragen. Wir, wir können es ja mal unverbindlich auf die nächste Woche schieben, dann vielleicht auch nochmal in größere Runde. Da kann ich mich auch mal ein bisschen einlesen, mal schauen, was so los ist und schauen wir einfach mal. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Und jetzt gucken wir mal, was sich so getan hat vor 20 Jahren. Liebe Zuschauer, Alexander Schur.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 So, und da geht es weiter mit auch dem zwölften Spieltag. Wir haben letzte Woche den elften Spieltag äh, besprochen. Da haben wir gegen die Hertha aus Berlin erfolgreich 4-0 gespielt und konnten den Abwärtstrend ein bisschen abwenden. Ja, das ist eine feine Sache, auf jeden Fall. Und am zwölften Spieltag vor 20 Jahren wartete vor uns Werder Bremen in Bremen ein Auswärtsspiel an einem Freitagabend. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt, wie das Ergebnis ist, oder? Ja, ich weiß tatsächlich, wie das Ergebnis ist. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter ein 3 zu 1 gewesen. Aber das Schöne ist, <lacht> ein Torschütze auf wer der natürlich auch lange Jahre dann noch ähm, auch Bremen Spaß gemacht hat. Ja, das ist richtig. 3 1. Die Tore machten Ailton in der dritten Minute bereits. Also man muss auch dazu sagen Bremen musste auch ein bisschen, ein bisschen umstellen. Da war der ein oder andere verletzt. Aber dann kriegst du in der dritten Minute von das Ailton ja. ein, ein Tor, Vorlage übrigens von Andy Herzog. Dann schaffst du in der 24. Minute den Ausgleich durch Schur mit einem Kopfballtor. Und es war auch die einzig starke Zeit, die die Eintracht in dem Spiel wirklich hatte, war so zwischen der 24. und der 45. Minute. Davor war nichts und danach war auch wieder nix. Und Werder hat das dann clever runtergespielt und dann kommt Ailton in der 66. wieder an deinem Tor vorbei, diesmal mit dem linken Fuß und macht das Ding rein. Und dann kriegst du in der 90. Minute noch das 3-1 von Marco Bode eingeschenkt. Ja, grauenvoll, grauenvoll. Das ist natürlich schon bitter und... Ja, natürlich nach dem Super 4-0 vom letzten Spieltag dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ailton, entscheidend. Ja, Ailton, ja. Ailton entscheidend. So. Die komplette Aufstellung der Werderaner Rost im Tor. Der war da gefühlt auch irgendwie 300 Jahre. Ja, ja. ja, ja. Frings Baumann, Julio Cesar und Wiedener in der Abwehr. Ach, Julio Cesar kennen wir auch noch. <lacht> Ach, so Davor viel. im Mittelfeld Dabrowski und Vicky. Davor okay. Seidel, Herzog, Bode und ganz vorne der Ailton. Und ich glaube, wer Trainer von Werder Bremen damals war, muss ich nicht sagen, oder? Nein, Thomas Schaf auf jeden Fall, klar. Ja, den kennen wir auch noch äh, aus der Eintrachtzeit. <lacht> Die Eintracht ist aufgelaufen mit Nikolov im Tor. Davor Kracht, Jansen, Kutschera. Links Bulut, in der Mitte Weber, Schur, Guimin. Rechts Yang, Hält irgendwie, weiß ich nicht, so verloren da vorne links und ganz vorne Fjordhoff, der glaube ich auch noch so mit am aktivsten dann war. Ja, war eigentlich ja Wahnsinn, was eigentlich eine geile Ausstellung wieder. Ähm, ich glaube auch Salou ist dann später ja noch Salou eingewechselt worden. Salou ist eingewechselt worden, der war ja im Spiel gegen die Hertha nicht dabei, weil verletzt. Ja. Und ist dann aber eingewechselt worden in der 74. Das war dann so quasi der All-In-Move. Er hält übrigens auch eingewechselt in der 46., nee, ausgewechselt in der 46. <lacht> <lacht> äh, dafür eingewechselt wurde Dombie. Wo zu Recht, ja. Ja, ja. Und der gerade angesprochene Patrick Falk natürlich auf der Bank zu der Zeit. Der gerade angesprochene Patrick Falk auf der Bank, korrekt. Also es war so alles in allem ein ziemlich großer Griff ins Klo. Ja, ist natürlich super ärgerlich, dass du diese... Hier hat es anscheinend nicht funktioniert, die Euphorie aus dem Vorspieltag mitzunehmen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Äh, na, Da wird es natürlich dann auch tabellarisch für die Eintracht etwas knapp wieder unten. Wir haben denn die, die anderen Mannschaften so gespielt, die unten mitgespielt haben an dem Spieltag? Das äh, sage ich dir liebend gern. Also äh, unten mitgespielt. Wir sind an dem Spieltag dann am Ende abgerutscht auf dem 14. Tabellenplatz. Unter uns stehen dann am Ende von dem Spieltag Haching, Bielefeld, Ulm und Duisburg. Ähm, Ulm verlor 2-0 gegen äh, Stuttgart. Haching hat sogar gewonnen 1-0 gegen den BVB. Ja? Duisburg hat 3-0 gewonnen gegen 60 München. Duisburg hat 3-0 gegen 60 München gespielt. Gut, die sind Regionalligist. Also, also heute, <lacht> damals nicht. Ja. Also naja, äh, ja. okay. alles irgendwie. Ja, also ein bisschen rangerückt dann. Ja, es rückt alles so ein bisschen näher beisammen. Generell auch damals schon, so Mittelfeldtechnisch mit 1-2 Siegen rutschst du da irgendwie schon schnell raus. Konntest froh sein, dass ran. die Hertha auch verloren hatte gegen Lauter in 1-0. Das ist natürlich, damit die nicht noch wegziehen. Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich enge Kiste, aber 14. am 12. Spieltag mit leider auch nur 11 Punkten ist natürlich schon eine harte Nummer. Aber ja. gut, die Highlights des Tages, München und der HSV setzen ihr Titelrennen fort, München fiedelt den Freiburger SC mit 6 zu 1 weg und der HSV schickt die Arminia aus Bielefeld mit einem 5 0 nach Hause, uh, ja, cool, ja. da machen es die beiden unter sich aus. Ich sehe gerade, da wurde dann mittwochs nachgespielt, oder was? Unter der Haching gegen, gegen Dortmund an das dem Spieltag. Eine gute Frage. Zwei Wochen später. Das war der erste Zwölfte. Der andere Spieltag war am 19. bis zum 21.11. Hm. Und Haching gegen Dortmund hat erst am 1.12. gespielt. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das ist... Äh eine berechtigte Frage. Nachholspiel, ja, das stimmt. Ja, Bundesliga 12, der spielte Nachholspiel. Haching Nachholspiel 99. Wir suchen mal, was sagt äh, Tante Google dazu? Warum war das so? Ich gespannt. Nichts? Nee, findet nichts. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach bei Michael Skippen nachfragen, der ja zu der Zeit Dortmund-Trainer war. Das ist richtig. Vielleicht kann Frau Alex <lacht> einfach mal ähm, anrufen und ihn mal fragen. Einfach mal fragen, warum habt ihr eigentlich am 1.12. in der Saison 99-2000 gegen Hachingen an einem Mittwoch gespielt? Mm. Can you do it on a rainy Wednesday in Hachingen? <lacht> Offensichtlich Nein, nein. Das ist richtig. Ja, spann gut. spannende Frage. Ja. Aber dazu nur, weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben, kann Michael Sgebe äh, Dortmund? Ja, Nein. Kon konnte er damals <lacht> nicht und äh, heute... Mh, who knows? Wir, wir reden nicht weiter. Wir reden nicht weiter. Wir reden nächste Woche weiter, wenn wir über den 13. Spieltag äh, sprechen. Und da wird es ein ganz großes Spiel an einem Sonntag zu Hause und äh, kannst du erraten, wer unser Gegner ist, wenn ich das so ankündige? Äh, ich habe es tatsächlich, ein großer Gegner? Ja, also groß nicht <lacht> im Sinne von groß, aber groß im Sinne von, äh, ja, okay, geschichtsträchtig. Also also äh, von wegen äh, Fanfreundschaftsmäßig. Ja, aber. Es kann wahrscheinlich nur, ja, was könnte sein, Lautern wird es wahrscheinlich dann das sein. Das ist korrekt. Wir sprechen nächste Woche über ein wunderbares Heimspiel an einem Sonntag gegen Lautern und das äh, wird interessant. Na, was, was ist das für ein Wochentag, Da spielen wir? Sonntags. Sonntags. Wenn ich sage Sonntag, okay. dann ist der Sonntag meistens ein Sonntag. Ja, sorry, sorry, sorry, ja. Ja, also nächste Woche sprechen wir über Spiele gegen Lautern hier in der Kategorie und dann sind die anderen wieder mit dabei und dann wird das bestimmt auch ganz interessant. Sehr gut. Ja, jetzt kommt die entscheidende Frage, ist uns eine gute Tat eingefallen oder Empfehlungen? Ich bin gerade so ein bisschen arbeitstechnisch eingespannt, von daher muss ich bei diesen beiden Kategorien leider passen. Hast du was, Dennis? Ich habe dann das gleiche Problem wie du. Ähm, nein, tatsächlich muss ich auch heute sagen, weder eine gute Tat noch eine Empfehlung. Aber, aber, aber, aber, aber. Ähm, ich denke in der nächsten Woche wird da auf jeden Fall wieder was kommen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier. Außer, über außer René, wir können ja, ja Wir sagen mal, wir geben dem Chat noch eine obligatorische Minute, uns einen tollen Vorschlag zu schicken. Und falls diese, diese wunderbaren 60 Sekunden ausgenutzt sind und bleiben ungenutzt oder verspätet, kommt erst was rein. Dann haben wir wenigstens für nächste Woche was. Dann, genau. Dann schauen wir mal, ob der Chat jetzt spontan da noch drauf reagiert. Du, du, du, du, du, du, du. Ich gucke gerade, habe ich hier irgend, irgendein Lied auf dem Soundboard, was exakt eine Minute geht? Nee, habe ich leider nicht. Oder du machst einfach nach 60 Sekunden Schluss. Ich kann einfach nach 60 Sekunden Schluss. Wir können noch ein bisschen Spaß mit Musik machen. Ähm, wir können auch vielleicht hier äh, den äh, marvin Mendel gedächtnissong oh, Das geht immer, das geht immer. Wundervoll. Wundervoll. Wundervoll. So, es kam nichts im Chat, dann äh, Chance vertan. Nächster Versuch, <lacht> nächste Woche. Genau. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier auch den, den Sack zu. Ich sage nochmal ganz artig Danke für alle, die die uns äh, unterstützen. Ich habe gesehen, wir haben neue Unterstützer bei Patreon. Es haben mich Menschen gefragt nach unserer äh, Support-Seite. Ähm, wo sie unsere Kontodaten finden. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Wenn ihr noch nicht dazugehört, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann scheint mal, schaut mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite. Da findet ihr Überweisungsmöglichkeiten, PayPal, Patreon. Und gerade läuft ja noch die Black Friday week bei Amazon ja. und da findet ihr unseren Affiliate-Link, wenn ihr gerade da sowieso Schnäppchen machen wollt, dann vielleicht über unseren Link, dann bleiben ein paar Cent bei uns hängen, ohne Mehrkosten für euch und dann freuen wir uns da ganz riesig drüber. Auf jeden Fall. Dankeschön schon mal. Ja. Genau, und dann machen wir jetzt hier den Sack zu. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder. Es wird wahrscheinlich wieder ein anderer Tag werden, aber hoffentlich in größerer Zusammensetzung. Das auf jeden Fall. Und bis dahin, macht's gut. Tschö.